Und damit kann ich dann also äh, herzlich begrüßen zu diesem Panel, zu unserer kleinen Diskussionsrunde zum Thema Wertebildung und Wertegemeinschaften im Social Web. Wir wollen darüber sprechen, wie eine digitale Ethik für das digitale Zeitalter aussehen kann, ähm, wie diese aber eben auch verhandelt werden muss, was könnten da eben Ansätze sein und wie kann man sich dann eigentlich als Akteur, positionieren äh, gegenüber zum Beispiel Plattformbetreibern, äh, Social Networks oder eben auch gegenüber diskriminatorischen Algorithmen, es geht ja alles so ein bisschen unter Umständen Hand in Hand miteinander, Sie dürfen sich alle auch gerne beteiligen, das heißt, äh, wenn Sie zwischendrin eine Frage haben, dann recken Sie doch einfach mal irgendwie Ihren Zeigefinger empor. Und dann wird sich hoffentlich jemand finden, der vielleicht die Frage aufnimmt. Wir öffnen auf jeden Fall auch das Podium ungefähr so 20 Minuten vor Ende, dass Sie auf jeden Fall Ihre Fragen auch nochmal an alle loswerden können. Und wer sind denn diese alle? Ähm, die eine kennen Sie schon, äh, Professor Judith Ackermann von der FH Potsdam, dort für digitale und vernetzte Medien in der sozialen Arbeit, noch von dem Eröffnungsvortrag. Ähm, schön, dass... Sagen wir eigentlich Sie oder sagen wir Du? Ich, dann sage ich du, schön, dass du dabei bist. <lacht> Dann äh, Claudia Wegner, ebenfalls Professorin, aber an der Filmuniversität in Babelsberg, ähm, dort zuständig für Jugendforschung, Rezeptionsforschung, vor allen Dingen zu Fragen rund um YouTube und Gender. Genau. Sie dürfen auch mal gerne applaudieren. Das freut immer unsere Teilnehmenden sehr. <lacht> Daneben Lorenz Matzart, er ist Journalist und Softwareunternehmer und unter anderem auch einer der Mitgründer von Algorithm Watch. Ähm, herzlich willkommen auch dir und Philipp Otto. Sehr gut, Sie lernen alles schnell. Ähm, Direktor des iRights Lab und auch Herausgeber von äh, iRights.info. Er entwickelt Strukturen, Konzepte und Modelle zur schnellen und konstrukt konstruktiven Bewältigung von Herausforderungen durch die Digitalisierung. Für öffentliche Einrichtungen, aber eben auch für private Einrichtungen. Ist das gut zusammengefasst? Sehr gut. Kommen wir also zu den Werten beziehungsweise denen, die wir vielleicht eben noch brauchen. Ganz von vorne vielleicht begonnen, welche Rolle spielt denn heute erst einmal überhaupt für die Menschen das Internet? Ich gebe es einfach mal in die Runde, ihr dürft euch gerne an den, an den Mikrofonen bedienen. Ja, die sollten eigentlich alle auf Theoretisch. Sein, ne? Funktioniert es? Ja, doch, jetzt höre ich es auch. Äh, ja, ich denke, die, die wir hier sind, wir sind uns dessen bewusst, dass es kaum noch Lebensbereiche gibt, die nicht äh, von digitalen Medien zumindest mitbestimmt werden und ähm, dass wir aber trotzdem an verschiedenen Stellen im Gestaltungsbereich ähm, dennoch, obwohl wir ja permanent irgendwie aktiv sind, ähm, hinterherhinken. Ähm, also deshalb ein Leben ohne digitale Medien sich noch vorzustellen, wird sehr, sehr schwierig, um eine kleine Antwort auf diese Frage zu geben. Okay, also meine Wahrnehmung ist, so, das Internet spielt in aller Menschenleben von uns, die hier sitzen und auch eigentlich von fast allen anderen, eine wichtige Rolle. Also jeder benutzt digitale Medien, jeder geht irgendwie selbstverständlich sehr regelmäßig irgendwie ins Netz. Trotzdem ist den Leuten vielleicht die Bedeutung dessen, was das Internet tatsächlich sozusagen mit sich bringt, an Umwälzungsprozessen auch und wie wichtig es dabei auch ist, ist, darauf zu achten, wie ich zum Beispiel meine Daten schütze, dann wiederum eine ganz andere Geschichte. Also Internet ja, das ist irgendwie da, aber eigentlich ist den Menschen gar nicht bewusst, was da so auf sie zugekommen ist. So zumindest mein Eindruck. Was haltet ihr davon? Ich kann noch was sagen. Ich kann, ich kann aber auch abgeben. Ich glaube, Lorenz wollte auch schon so gerne. Das stimmt. Ich glaube, selbst den größten Experten ist an ganz vielen Stellen nicht bewusst, was eigentlich die Digitalisierung alles auslösen kann. Wir wissen unglaublich viele Dinge, was gerade passiert, was gemacht wird. Das ist auf infrastruktureller Ebene. Das sind ganz viele Auswirkungen im Bereich Daten. Wir haben eine riesen Herausforderung für den Rechtsrahmen. Wir haben völlig ungeklärte Herausforderungen für diesen ganzen Bereich. Wie erwerben wir eigentlich diese Kompetenzen, die wir brauchen für den Bildungssektor, für den Jugendbildungssektor, aber auch für das ganze Leben und wir haben an jeder Ecke Herausforderungen, die wir bewältigen müssen. Teilweise müssen wir tatsächlich die Geschichte ein Stück weit neu schreiben, weil sich so viel grundlegend verändert. Teilweise kommen wir auch noch in unserer Lebenszeit wahrscheinlich ganz gut mit vielen Parametern aus, mit denen wir aufgewachsen sind. Das ist immer eine Abwägung im Einzelfall, aber Bedeutung groß, Wissen gering. Wie ist es denn, also was sind denn die großen Herausforderungen oder vielleicht die größten Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen? Also grundsätzlich glaube ich, dass die Generationen nach uns mit der Frage, welche Rolle spielt das Internet, kaum noch irgendwas anfangen können, weil das Internet so präsent ist. Wir sind auch in der Lage zu abstrahieren, wie es ein Leben ohne Internet. Ich glaube, dass das eine, eine auch Generationenumwälzung ist für nächste Generationen, die noch viel selbstverständlicher und noch viel unhinterfragter mit dem Internet natürlich aufwachsen und in das Internet hineinwachsen. Spannend wäre, weil das Internet ist natürlich ein Begriff, der ist so unfassbar groß, welche Bilder wir jetzt alle im Kopf haben, wenn wir denken das Internet. Ich glaube, dass wir alle völlig unterschiedliche Bilder im Kopf haben. Der eine denkt über Facebook nach, der andere denkt ähm, über, über News äh, im Internet nach, der nächste ähm, bestellt irgendwas bei Amazon und, und das Internet ist wieder, hat wieder eine völlig andere Funktion. Also ich glaube, es ist schon mal schwierig, überhaupt den Begriff das Internet auf einen Punkt zu bringen und äh, wie Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen so sind, äh, antworten sie immer, da muss man differenzieren, aber das erkennt man auch. Insofern sind die Herausforderungen natürlich auch auf unterschiedlichsten Ebenen, und für die verschiedensten Bereiche, die wir über das Internet äh, abdecken und damit verbinden, unterschiedlich groß. Also wenn ich es auf zwei Begriffe bringen sollte, würde ich sagen, Transparenz ist eine der größten Herausforderungen. Wir bewegen uns selbstverständlich im Internet, aber, Internet, aber was wir da tatsächlich, ähm, welche Spuren wir hinterlassen, einerseits ähm, woher andererseits auch Quellen kommen, wie hinterfragen wir Quellen, wer postet im Netz, Glaubwürdigkeit, Qualität von, von News und Aussagen ist, glaube ich, ein Bereich, der uns zukünftig beschäftigen wird und ich könnte jetzt wahrscheinlich noch länger reden, aber vielleicht mache ich erstmal einen Punkt. Oder der zweite Punkt, den ich wichtig finde, ist das Internet ist natürlich erstaunlich groß natürlich und der zweite Punkt, der da eine große Rolle spielt, ist Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn ich mit so vielen äh, ähm, Dingen um Aufmerksamkeit konkurriere, muss ich es irgendwie schaffen, in die Aufmerksamkeit der Menschen zu kommen. Und was macht das sowohl mit den Leuten, die sich im Internet darstellen, als auch mit den äh, Produzenten, die übers Internet Inhalte verbreiten wollen? Ich glaube, da ist Aufmerksamkeit äh, ein Wert, der uns zukünftig auch noch weiter beschäftigen wird. Ich meiner Meinung nach ist das größte Problem oder Herausforderung ähm, die Ungleichzeitigkeit, in, inwiefern dieses Phänomen eigentlich ähm, behandelt wird. Also wir haben Einerseits, sagen wir mal, in dem Alltag und auch in der Freizeit von Jugendlichen, beispielsweise, aber in der Regel auch von all, den meisten Erwachsenen, ist das unheimlich präsent in der Kommunikation untereinander, eben in der Unterhaltung, im Konsum, erstmal von Unterhaltung wiederum, aber natürlich auch wegen mir hat das die ganze Handelsbeziehung verändert. Auf der anderen Seite sind mehr oder minder alle professionellen Beziehungen oder alle professionellen ähm, Bereiche. Ich würde mal schätzen, in mindestens 90 Prozent der Berufsbilder hat sich die Digitalisierung oder das Internet oder wie man es nennen möchte, in den letzten 25, 30 Jahren enorm niedergeschlagen. Und Was mich daran verpielt, dass es quasi so eine Schizophrenie gibt zwischen, wir nutzen das fast alle im Alltag und dann gibt es nach wie vor in vielen Bereichen der sagen wir mal, etablierten Politik, aber auch in großen Teilen, zumindest nehme ich so wahr, der Bildungspolitik, so eine Art Verteufelung dieses Ganzen immer noch war oder so. Diese Grundeinstellung das ist alles total schlimm. Dabei nutzen alle Leute oder viele Leute, ist eigentlich selbstverständlich. Und dieser seltsame Widerspruch, finde ich, ist ein, der muss eigentlich erstmal gelöst werden, bevor wir ähm, zu, zu Sinnvolleren, ähm, da sinnvoller darüber reden können. Weil sonst haben wir es immer mit diesem, äh, dieser Ungleichheit zu tun zwischen dieser. Privaten Nutzung und den, wie, wie irgendwie die Haltung im beruflichen jetzt, wie gesagt, ähm, in, dem, in dem Teil äh, geht es zum einen auch um Politikerinnen und Politiker, aber ich finde vielleicht noch als ein Beispiel, was mich, in, was mir neulich aufgefallen ist, als ich darüber nachdachte, was mich. Äh, als ich dann nochmal nachgedacht habe darüber, festgestellt habe, sehr frappiert hat, ist, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, also vor allem das Fernsehen, ich rede jetzt nicht vom Radio, dass dort eigentlich keine Sendung zum Internet gibt. Ja, zu, also zumindest in den großen Programmen im ARD-ZDF gibt es nicht, wird dieses Themengebiet, taucht quasi nicht als kulturelles oder gesellschaftliches Phänomen auf. Ja, es gab mal Sendungen, aber dass das dieses eines der größten, ja, schon, ich würde sagen, schon eine Technologie, eine umwälzende Technologie, die ja immer noch mitten im Schwung ist, da ist ja noch längst nichts, irgendwas zu Ende, dass das dort nicht verhandelt wird. Und eigentlich ist das ja schon ein Seismograph oder bildet das ja Gesellschaft mit ab, was Gesellschaft interessiert oder interessieren sollte. Und das finde ich ein, so ein Signal dafür, dass dieses Thema einfach völlig, ähm, ja, dass da... Ein, also da große Diskrepanzen gibt zwischen dem, was Leute wirklich in ihrem Alltag machen. Vor allem, wir reden ja hier sicherlich auch viel über Kinder und Jugendliche und das, was viele Erwachsene, und ich bin auch nicht so Anhänger von dieser These, dass ältere Leute irgendwie schlechter mit dem Internet umgehen und alle jungen Leute irgendwie das total drauf haben. Also ich, ich kann mich so gut eigentlich nicht mehr daran erinnern, wie es ohne Internet war. Ich weiß, dass es das mal gab, die Zeit, aber wie das wirklich sich in meinem Alltag angefühlt hat, schwer zu erinnern. Philipp Otto, glaube ich, wollte auch noch was ergänzen. Ich glaube, ganz wichtig ist, wenn man so diese Herausforderung anschaut, dass wir von ganz oben auf der Metaebene über die Politik bis hin in jede kleine Verästelung in der Gesellschaft tatsächlich uns überlegen müssen, was wollen wir und was wollen wir nicht. Das ist diese ganz simple Frage, die muss gesellschaftlich diskutiert werden an jedem Einzelfall, um neue Regeln aufzustellen, um auch eine neue Ethik herauszuprägen, die tatsächlich auch unsere Werte... Und dann haben wir auch so einen Link zum Titel der Veranstaltung, die auch unsere Werte an der Stelle widerspiegelt. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite tatsächlich auch das sinnvoll nutzbar macht, was zum Beispiel Lorenz auch gerade beschrieben hat. Wir haben ganz oft Kurzschlussreaktionen wegen blanker Überforderung vor dieser Technologie, vor den Folgen der Technologie. Und dann gibt es Ergebnisse wie... Handys vom Schulhof runter oder so, dass das keine Lösung ist, ist völlig klar, aber die Leute sind überfordert und wissen sich nicht anders zu helfen an der Stelle, weil es eben an ganz vielen Stellen zwischendrin nicht diese Modelle gibt, wie kriegt man denn eine intelligente, smarte Nutzung, eine Einbettung von diesen Geräten, von dem ganzen Know-how, den Möglichkeiten, wie kriegt man denn das hin in klassisch etablierte gesellschaftliche Systeme und das haben wir auf jeder Ebene, das haben wir bald in jedem Betrieb, in jeder Bildungseinrichtung, wir haben das in jedem Ministerium und das sind ganz viele Entscheidungen, die man strukturell treffen muss, aber auch inhaltlich. Weil dieser Wertekanon verändert sich teilweise. Und das sind Debatten, die müssen wir alle führen. Und die muss auch jeder Einzelne führen und jeder Einzelne muss sich an der Stelle auch eine Position dazu bilden. Das kann nicht sein, dass das nur immer von denjenigen entschieden wird, die an der Stelle die Technologietreiber sind. Wir kriegen Systeme vorgesetzt und müssen damit umgehen und dann ist das Realität. Die Frage ist, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Dieser ganze Bereich der Öffentlichkeit und des öffentlichen Willens ist wahnsinnig wichtig und das, glaube ich, ist für alle hier eine der ganz, ganz großen Herausforderungen. Ja, Also würde ich unterschreiben und auch nochmal betonen wollen, dass wir irgendwie so eine Parallelität haben, wo wir in dieser Dissonanz, die wir ja schon spüren, also dass wir kognitiv doch sehr darüber reflektieren, was sind irgendwie die Risiken der digitalen Mediennutzung oder was sind irgendwie Probleme, die wir noch nicht richtig berücksichtigt kriegen, aber wir haben Parallel eine sehr direkte Handlung, die die gar nicht so sehr ähm, thematisiert oder gar nicht so sehr berücksichtigt. Also es scheint mir manchmal da gar nicht so diese Überlappungen zu geben zwischen der ähm, reflektorischen Ebene, die wir ja auch in den Gruppendiskussionen gehört haben, die eben, wo eben die Ausschnitte gezeigt wurden, wo man sehr kritisch ähm, darüber denkt, wie YouTuber sich zum Beispiel präsentieren und auf der anderen Seite aber dann schon, äh, dass man denen folgt und denen dann auch wiederum vertraut. Ähm, also das, glaube ich, ist die größte Herausforderung, das in Einklang zu bringen. Das eine von diesem Abstrakten, was es ja wirklich an vielen Stellen einfach für den und da die Einzelnen noch sehr stark ist, eine abstrakte Gefahr oder abstrakte Risiken oder abstrakte Schwierigkeiten, die so runter zu operationalisieren, dass es in konkrete Handlungsveränderungen führt. Das ja, passiert immer noch nicht genug. Ich würde gerne mal so ein paar Herausforderungen vielleicht in die Runde geben, die auf uns zukommen als Gesellschaft. Also zum einen, ähm, wir haben ja schon gehört, das Internet ist ja eben total vielfältig, es also gibt ganz viele verschiedene Aspekte, die uns sofort in den Sinn kommen, wenn wir also an das Internet in Anführungszeichen denken oder vielleicht an die Digitalisierung. Also sicherlich ist es verletzendes Kommunikationsverhalten, ähm, Hassrede, solche Dinge sind auf jeden Fall äh, vor allen Dingen auch in den letzten Jahren ein großes Thema gewesen. Ähm, es geht aber auch um Grund- und Freiheitsrechte, die ausgehandelt werden müssen. Ähm, Big Data und Privatsphäre sind sicherlich da auch noch ein äh, wichtiges Stichwort bei und auch Gefährdungspotenziale, gerade wenn wir hier auch auf einer Tagung sind, wo es um Bildung geht durch Medieninhalte, also was sozusagen Medieninhalte auch anrichten können unter Umständen. Und gleichzeitig führt mich das wieder so ein bisschen zurück auf das, was Lorenz Matzart auch gesagt hat. Das Internet wird so verteufelt, das... Neue Technologien sind schrecklich, alles macht uns das Leben eher so ein bisschen schwerer als leichter. So ist häufig irgendwie die Wahrnehmung von neuen Technologien, zumindest in Deutschland. Und ich würde jetzt mal vielleicht die Frage stellen wollen, wenn das so ein deutsches Phänomen ist, also so eine Technikangst zu haben oder so eine Fortschrittsfeindlichkeit vielleicht auch zu haben, wie uns in der digitalisierten Welt aber eigentlich international bewegen, wie kann man da überhaupt gemeinsame Werte schaffen, die dann eben auch für alle gelten? Gerade auch wenn Unternehmen auch aus dem internationalen Raum eben mit ihren Produkten, die eben auch angesprochen worden sind, ähm, an die Nutzerinnen und Nutzer herantreten und ähm, vielleicht ein ganz anderes Wertebild von vornherein schon haben, weil sie aus einer anderen Kultur kommen. Also ich ich glaube, ein Stück weit können wir uns erstmal gelassen zurücklehnen, weil bisher gab es das bei jedem Medium, was eingeführt wurde, dass eine große Angst äh, bestand und äh, eine ein große Skepsis, inwieweit das irgendwie ähm, hilfreich sein könnte. Das fing an bei der, bei der Tageszeitung, die verteufelt wurde, als sie entstand, bis hin zum Kino, was ähm, große Gefahren mit größten Gefahren äh, verbunden wurde, als es aufkam. Und das kann man so durchdeklinieren über den Hörfunk oder über Bücher. Bücher waren auch äh, in der Diskussion, äh, Comics, wie auch immer. Jedes Medium wurde einmal kritisch diskutiert und entsprechend wäre es verwunderlich, wenn das mit dem Internet und mit den neuen Digitalisierungsrevolutionen, sage ich mal, nicht passieren würde. Insofern glaube ich, kann man einerseits davon ausgehen, dass das fast ein natürlicher Prozess ist, aber der natürlich auch sich dann ein Stück weit wieder einebnet, weil ich sehe es im Grunde genommen nicht so, dass das Internet heutzutage verteufelt wird. Das, wird auch, das ist auch so pauschal, also es gibt natürlich unglaublich viele Kontexte, in denen konstruktivst über das Internet nachgedacht wird, in denen die Möglichkeiten des Internets und der Digitalisierung diskutiert werden und Wo ausgeschöpft werden. Ähm, naja, wir hier zum Beispiel heute, würde ich sagen, wir sitzen jetzt hier nicht hier, um das Internet zu verteufeln, sondern um konstruktiv darüber nachzudenken, wie man das Internet in der politischen Bildung nutzbar machen kann. Und die Frage impliziert ja, dass wir davon ausgehen, das können wir tatsächlich auch. Insofern ähm, ist es wichtig, den, den öffentlichen Diskurs erstmal zu führen und äh, für und wieder abzuwägen und natürlich deutlich zu machen, dass es für und wieder gibt. Aber die reine Verteuflung des Internets sehe ich in der Form tatsächlich nicht. Wie schaffen wir das denn also jetzt sozusagen, wenn wir davon ausgehen, okay, es gibt jetzt äh, zumindest vielleicht keine Verteufelung, aber es gibt mit Sicherheit unterschiedliche kulturelle Vorstellungen vom digitalen Raum, aber wir haben ja nun mal kein deutsches Internet? Philipp Otto. Naja, wie, wie regelt man was in der Gesellschaft oder in mehreren Gesellschaften und ähm, klassisch national haben wir den Gesetzgeber, der das regelt. So, dann haben wir an verschiedenen Stellen Europa einen europäischen Gesetzgeber, der Vorgaben macht, äh, die national umgesetzt werden müssen. Wir sehen mit der Datenschutzgrundverordnung gerade ein wunderbares Beispiel, wie plötzlich 28 Länder gezwungen werden, äh, dieselben Regeln mehr oder weniger einzuführen äh, mit äh, vielen Problemen. Äh, aber grundsätzlich ist das total sinnvoll, ne? weil das ist genau dieser Schritt in die Richtung Richtung. Was wir nicht haben, ist natürlich dieses weltweit einheitliche Internetrecht oder was auch immer, das wird es auch nie geben. Deswegen hat man an ganz vielen Stellen natürlich immer diese Herausforderung, wie kriege ich unterschiedliche Rechtsregime übereinander und dass es da Widersprüche gibt, ist völlig klar, weil wir haben andere Werte, die in Gesetzesform, in Gesetzesform kodifiziert sind, in China beispielsweise, in den USA, in Afrika, in Europa. Das wird auch nie auszuräumen sein, jedenfalls nicht so lange wir leben. Und an der Stelle ist aber diese ganze Frage von welche ethischen Praktiken bilde ich eigentlich heraus als Vorläufer von konstituiertem Recht, ist wahnsinnig wichtig, weil diese Debatten, die kann man viel besser auch international führen. Und das ist möglicherweise ein Stück weit zu soft, wenn man sagt, man braucht hier harte Regeln, aber dann muss man die verknüpfen mit Anreizsystemen mit Bestrafungssystemen in dem jeweiligen Bereich, wo man einen Einfluss auf das Rechtsregime hat. Und so, wird sich, so ent, äh, entsteht Reibung. Äh, plus auf der anderen Seite haben wir äh, natürlich auch Weiterentwicklung. Und wir werden sehen, ob äh, es uns irgendwann gelingt, äh, diese Entwicklung weiter voranzutreiben. Aber wir haben Grundwiderspruch an dieser einen Stelle. Auf der anderen Seite, äh, und das ist jetzt nicht dieser klassische Gesetzgeber, haben wir ganz viel ganz viele Regeln, die Krafttechnik, Kraftdesign gerade implementiert werden und zwar weltweit. Wir haben Systeme, die wir alle nutzen, wo die gleichen Regeln gelten und wir lassen uns darauf ein. Das ist plötzlich ein Deal, dass wir alle den gleichen AGBs zustimmen. Das ist aber kein Staat mehr, der das macht. Das sind private Unternehmen. Wir sind jetzt mal zugespitzt verraten und verkauft an dieser Stelle. Wir haben auch wenig Möglichkeiten, damit irgendwas zu machen. Wir können nur sagen, okay, dann... Gar nicht. Ne, sozusagen. Und da ist sozusagen an dieser Stelle auch wieder die Frage, wenn wir das haben, welche Rolle spielt denn dann noch der Staat? Welche Rolle spielt denn da die Öffentlichkeit? Wo muss die denn da reingrätschen, wenn wir hier Systeme haben, die sich international entwickeln, muss man an dieser Stelle Grenzen setzen, ja oder nein. Weil wir haben diese Rechtsetzung, Kraftdesign auf der ganzen Welt. Oder muss beispielsweise auch der Staat stärker in diese Rechtsetzung durch Technik, in diesen ganzen Bereich Legal Tech, muss der Staat da stärker rein und beispielsweise Vorgaben machen. Dass er sagt, okay, wenn ein technisches System gebaut wird und zur Verfügung gestellt wird, dann muss automatisch das, das und das damit auch gewährleistet sein. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und die Kreativität ähm, kann man nur so sprudeln sind an dieser Stelle und ich glaube, man muss ganz, ganz viel ausprobieren. Wie ist denn im Moment der Status quo? Also wird, weil das höre ich da so ein bisschen raus, spiegelt sich im Moment überhaupt die, die Haltung der Menschen, das was vielleicht, sage ich mal, die breite Bevölkerung an Werten hat, in dem wieder wie also der digitale Raum gestaltet wird, sei es nun von privaten Unternehmen oder eben von äh, der Gesetzgebung von staatlicher Seite? Auf jeden Fall. Ähm, man hat äh, das aber immer nur in, in dieser Frage von, in welchem Rahmen bewege ich mich denn? Wer ist die Bevölkerung in dem Moment? Ist das die Weltbevölkerung oder ist das die Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen oder in Deutschland oder in Europa? Das ist immer der Rahmen, auf den wir uns an dieser Stelle beziehen. Und wir haben an, in jeder Ecke teils unterschiedliche, teils sich widersprechende Regeln, aber an ganz vielen Stellen äh, entsprechen natürlich die Regeln, die wir haben, ähm, dem Willen, dem übergeordneten Willen, am Mehrheitswillen möglicherweise der Bevölkerung. Dass sich da Veränderungen ergeben, dass wir Modernisierungen an vielen Stellen brauchen, dass vieles unklar ist, dass manche Gesetze nicht gut genug sind, weil sie zu schnell gemacht wurden etc. Das gibt es immer. Ne? Da muss Aber man gilt es auch für private Unternehmen, also gilt es zum Beispiel eben auch, um bei dem Beispiel Facebook zu bleiben, dass da eben auch der Wille der Nutzer eine Rolle spielt oder ist es nicht eben genau das? Ich mache mein Häkchen hinter die AGBs und fertig ist, was gar nichts vielleicht mit meinen persönlichen Werten zu tun hat, sondern ich will halt einfach auch dabei sein. Ich würde sagen, auf jeden Fall ja. Das ist erstmal unabhängig davon, ob wir das gut finden oder nicht. Wenn jetzt Regel 7b bei Facebook total blöd wäre und drei Milliarden Nutzer deswegen sagen, ich nutze nicht mehr Facebook, dann würde Facebook die Regel 7b ändern. So, und deswegen hat man an ganz vielen Stellen glaube ich, das ist auch eine Vermutung, ich kann das nicht wirklich mit Zahlen unterlegen, <lacht> wäre mal spannend, aber ich glaube, ja, das entspricht ein Stück weit dem Mehrheitswillen. Gleichzeitig ist aber natürlich auch eine große Masse an Leuten oftmals sehr lahm und auch nicht in der Lage, so richtig zu durchschauen, worauf lasse ich mich denn da ein oder wo stehe ich denn da? Und da kann man viel vorgeben, man kann sagen, hier das Licht ist jetzt grün und alle akzeptieren, dass das Licht grün ist. Da fragt niemand, wo ist das rote Licht? Genau, ich würde fragen, also kennen denn alle wirklich Regel 7b oder ähm hat man eben einfach nur wie gesagt den Haken gesetzt und weiß gar nicht, was in Paragraph oder Absatz 7b steht. Also, und macht dann nicht doch vielleicht eben der Plattformbetreiber die Regeln und damit sozusagen obtruiert den Nutzerinnen und Nutzern eine äh, Ethik für die digitale Welt auf? Also das, warum das System natürlich auch so wunderbar funktioniert, ist, dass es ja auch die Person dann eher mit solchen wieder zusammenbringt, die dieselbe Haltung zu Regel 7b haben. Und äh, dann ist es wieder gar nicht so entscheidend, wie gut ich mir gemerkt habe, was in Regel 7b eigentlich drin steht, weil ich ja in einen Diskurs trete, in dem wir eigentlich ähnliche Werte haben, wodurch wir dann äh, mitunter auch das äh, Gefühl suggeriert bekommen, dass hier unserer Ethik entsprochen wird in dem System und wir ja diese Brüche gar nicht ähm, so stark wahrnehmen, also weil trotzdem natürlich alles gleichzeitig vorhanden ist, alle Informationen werden mir ja aus äh, guten Gründen durch den Algorithmus äh, von, von der Firma letztlich ähm, entschieden, nur bestimmte Inhalte ähm, gezeigt, die natürlich auch dafür sorgen sollen, dass ich mich in diesem System wohlfühle und gerne mich unterwerfe unter die Regeln, die mir vorgegeben werden. <lacht> Also ich bin immer ein bisschen skeptisch, ob die digitale Welt wirklich so großartig anders funktioniert, auch von Werten her und so weiter, als jetzt das Leben vor dem Digitalen. Und das finde ich, ich bin auch nicht Anhänger von Filterblasen und sonst was Theorien, die halte ich ehrlich gesagt für nicht haltbar in den meisten Fällen, beziehungsweise hat es die in der Form schon immer gegeben. Ich weiß jetzt auch nicht, ob quasi der in Anführungsstrichen Algorithmus einer Zeitungsredaktion so viel besser ist, als der, ja, also wie die Auswahl einer Nachricht funktioniert, auch durch dpa vorgefiltert, dann wirklich viel besser ist, als jetzt automatisierte Auswahl, das, das kann man glaube ich darüber streiten und erstmal denke ich, kann man feststellen, wenn Facebook YouTube, Instagram, Google, oft werden dabei jetzt auch die sozialen, also die, die großen Computerspiele, bei denen vor allem junge Erwachsene, glaube ich, sehr viel Zeit drin verbringen, auch in einer Form von sozialen Netzwerk, würde ich das nennen, also zum Beispiel Fortnite oder Minecraft. Die funktionieren ja oder die sind ja erfolgreich, weil sie offenbar gut sind ja oder zumindest auch Bedürfnissen entsprechen ähm, oder einen Bedarf von Personen, äh, weil sie einen Service bringen, weil sie Unterhaltung liefern. Ähm. Und wenn das dem nicht so wäre, beziehungsweise es gibt ganz viele, denen ist das nicht gelungen, die sind wieder verschwunden. Ja? Also da gibt es einmal so eine Form von Marktmechanismus, das ganze einfach quasi Abstimmung per Füßen. Wenn das Ding nicht das macht, was mir gefällt, dann bin ich wieder weg. Ja? Dann gibt es natürlich Mechanismen wie Gruppendruck etc. Aber im Großen und Ganzen äh, funktionieren diese Services ja erstmal großartig. Ja? Also ich würde ungern auf Suchmaschinen wie Google verzichten. Ja? kann ja auch ein andere verwenden, aber erstmal äh, hat die mein Leben wesentlich einfacher gemacht. Ähm, und... Ich nutze jetzt kein Facebook, ich kann auch verstehen, warum Leute das nutzen. Es gibt da auch gute Gründe für und und und. Und das meine ich so ein bisschen: diese, sagen wir mal, die Lesart davon, das stört mich oft an der Debatte. Es wird selten gesehen, was eigentlich, wie positiv die Veränderungen dadurch auch waren. Ja? Wie es Leute dazu bringt, sich zu ermächtigen. Äh, politisch oder auch einfach von der, vom Wissen her, sondern es wird eben immer nur darüber geredet, wie schlimm die Beeinflussung ist ähm, und so weiter. Als ob es vorher so viel besser gewesen wäre. Das stelle ich zum Beispiel in Frage, ja. dass jetzt ähm, die sozialen Netzwerke der äh, nicht-digitalen Welt ja, in irgendeinem Dorf, wo es quasi nur zwei oder drei Autoritäten gibt und die eigentlich vorgegeben hat, was man zu denken und zu glauben hat, der Lehrer, der Pfarrer, und der Stammtisch irgendwie jetzt so viel besser für die Demokratie gewesen wären. Ja, das ist ja sozusagen, das schwingt ja eigentlich immer so mit, aber ich das bezweifle ich ehrlich gesagt. Ich würde gerne mal einen Spitze, ne? Spitzen-Einwurf ja. reinwerfen. Ist ja. dann also 7b bei den Facebook-AGB gar nicht so wichtig, weil die Leute haben ja trotzdem immer noch auf der Plattform die Möglichkeit, sich zu vernetzen und zu ermächtigen, zum Beispiel in einer Gesellschaft, in der vielleicht die klassischen Medien nicht mehr so ja. gut funktionieren? Ich glaube, für den Großteil der Bevölkerung, aber das ist jetzt auch, ich glaube es, ich, glaub, ich weiß, ich kann es jetzt nicht empirisch untermauern, den ist das völlig egal, was da steht. Und das interessiert Leute wie uns vielleicht, die sich da theoretisch oder vielleicht auch mehr praktisch Gedanken darüber machen. Aber diese Debatte ist ja eine so unheimlich Spezialistendebatte, und die sind ja auch nicht schlecht Spezialistendebatten. Die sind gut und wichtig, um um neue Gedanken und Sichtweisen zu entwickeln. Aber für den Alltag der Personen ist es erstmal völlig irrelevant. Und ich bin da auch ich habe immer den Eindruck, die Leute werden für dumm gehalten in der Regel von anderen. Ja? Also die sind alle doof und kümmern sich nicht um die AGB, sondern ich glaube schon, dass da oft eine rationale Entscheidung hinter oder ein Abwägungsprozess hintersteckt. Ich investiere nicht meine Zeit da hinein, weil ich was Wichtiges oder für mich äh, zu tun habe und ähm, im, am Ende geht es doch darum, ob wir Leuten zugestehen, ob sie individuell ähm, in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, auch in ihrer Verantwortung oder ob die alle manipuliert werden, weil die so doof sind. Ja? Das ist ja sozusagen in der Regel die Beidseite die, die und in der Regel, ich glaube, solche Podien neigen dazu, die Leute für doof zu halten, ähm, aber sie sind es meiner Meinung nach nicht und vor allem sind auch Jugendliche und Schülerinnen und äh, Kinder meistens nicht doof im Mediengebrauch. Die sind natürlich vielleicht einfacher beeinflussbar, aber die wissen oft sehr genau, was sie da eigentlich tun. Vielleicht nicht, den rationalisieren die das nicht unbedingt wie wir. Aber da gibt's, es gibt ja gute Gründe, warum sich bestimmte soziale Netzwerke durchsetzen, warum sie auch bestimmte Netzwerke wieder verlassen, wenn da die Erwachsenen und Lehrer drin auftauchen. Und das zeugt ja in der Regel von einer gewissen Intelligenz und auch einem sehr, sagen wir mal, emanzipierten Umgang mit diesen Technologien. Und genau, also ich würde. Noch mal kurz zusammengefasst, ich zweifle daran, ob man überhaupt irgendwie über neue Werte oder so reden muss. Ich glaube, es sind nach wie vor die gleichen. Die finden vielleicht, werden anders verhandelt. Und ich glaube eben auch, der Großteil der Nutzerinnen und Nutzer von diesen Technologien machen das auf ihre Art und Weise schon bewusst. Die artikulieren das vielleicht nicht so wie wir, aber die haben da sich schon meistens was bei gedacht, warum sie es tun. Ich, glaube, ich würde dem teilweise zustimmen. Einerseits ja, andererseits nein. Ähm, denn die Grundlage sozusagen für die bewusste Entscheidung ist das Wissen über die Dinge, wie sie funktionieren. Und dass tatsächlich jeder genau weiß, wie die Dinge funktionieren, würde ich in Frage stellen. Also, ich weiß dass aus Studien, die wir durchgeführt haben. Wenn wir Jugendliche fragen äh, zur Snapchat-Nutzung, äh, wie weit geht, welche Rechte gibst du denn da eigentlich ab? Wie ist das mit deinen Fotos, was du da öffentlich äh, in deinen Stories äh, erzählst oder so? wissen selbst, ich sag mal die, die gut gebildeten äh, Jugendlichen äh, das nicht sind zum Teil erschrocken und sagen stimmt habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht das ist eine typische Antwort die wir dann bekommen also es ist nicht so dass die sich äh, vorher hinsetzen und sagen ich reflektiere jetzt mal welche Rechte ich da abgebe was mit meinen Fotos passieren kann und treffe eine bewusste Entscheidung dass ich jetzt äh, snappe ähm, aber da sind alle und das ist genau der Sog und ich muss da mitmachen und insofern äh, will ich vielleicht auch gar nicht darüber nachdenken müssen und schiebe das beiseite und solange da kein Wissenschaftsteam kommt und mich danach fragt ähm, brauche ich mich dafür auch nicht äh, zu rechtfertigen ja aber ist das denn wirklich eine Kategorie für Jugendliche wegen mir äh, Urheberrecht an ihren Sachen ja? ist das nicht ein Denke die jetzt wegen mir aus, aus Leut, von Leuten stammt die äh, Geld, Geld damit <lacht> verdienen ja? also das ist ja sozusagen ist ja nicht so dass sich seit äh, schon die Leute in der Steinzeithöhle Gedanken darüber gemacht hat wer hat das Bild da geschaffen und darf jemand anderes nochmal nachmalen ja? also es ist ja ein, auch eine, eine, eine kulturelle ähm, oder ein Artefakt, mhm. ja. Es ist ja eine, eine Sichtweise, die, ist ja nicht, die entsteht ja nicht in einem Jugendlichen oder einem Kind von alleine. Mhm. Also ja, es ist eine Kategorie für Jugendliche ab einer bestimmten Grenze, also bis zu einer bestimmten Grenze nicht, denn das, glaube ich, ist auch was, was ganz wichtig ist, dass sich Werte natürlich auch verschieben, also dass eine Interaktion zwischen äh, Digitalisierung, Medienwandel und Wertewandel tatsächlich stattfindet, denn wenn wir uns überlegen, welchen Wert Privatheit für uns vielleicht vor 20, 30 Jahren äh, gehabt hat und wenn ich dann jemanden äh, gebeten, äh, gebeten hätte und gesagt hätte, Mensch, du stell doch mal irgendwie, zeig doch mal einer Million von Menschen, wie du morgens dein Gesicht wäscht und äh, wie du ausstehst und wie dein Schlafzimmer aussieht und was dann ein Freund davon hält, dann hätte jeder gesagt: Sag mal, warum sollte ich das tun? A, wen interessiert das? B, warum sollte ich das tun? Und nein, das ist mein Privatleben. Heute verdienen die YouTuber damit probates Geld und das ist ähm, auch legitim und wird, sage ich mal, als ein Wert ein Stück weit vielleicht auch nach vorne getragen. Die Grenzen von Privatheit haben sich unglaublich verschoben in unserer digitalisierten Welt. Und wenn man das äh, ich mal, mit, mit dem Blick der alten Welt betrachtet, dann äh, ist das ein Stück weit befremdlich äh, sicherlich, aber für Jugendliche ist das in vielen Teilen überhaupt nicht mehr befremdlich. Also also man muss so einen Wandel konstatieren, der aber seine Grenzen hat, würde ich sagen. Also Rechte am eigenen Bild, was machen eigentlich Konzerne mit meinen Daten und so weiter und so fort. Das sind Themen, die dann doch wieder relevant werden, aber um mich da zu positionieren und zu entscheiden, muss ich wissen, wie die Dinge funktionieren. Und ich glaube, das ist auch ein, ein ganz entscheidender Bildungsauftrag, den ich bei Institutionen sehe, bei Schulen und äh, bei jeglichen Institutionen, die sich mit Medienpädagogik und Medienbildung beschäftigen, hier tatsächlich auch Wissen zu vermitteln und das, was Kai-Uwe Huger vorhin angesprochen hat, medienkritikfähig ist einer Medienethik, sind für mich ähm, Bildungsaufgaben, die, würde ich fast sagen, selten so relevant waren wie heute oder mindestens genauso relevant wie eh und je sind. Kann man denn dann, ich sag mal, Kinder oder Jugendliche oder vielleicht auch junge Erwachsene in Anführungszeichen auf die falschen Plattformen schicken? Da hat man vielleicht ein ganz tolles äh, Medienbildungsangebot gemacht und dann ist es jetzt für mich erstmal wertungsfrei bei YouTube oder bei Facebook gelandet und dann ist es damit aber eigentlich schon entwertet? Ja, das kann man so pauschal natürlich nicht sagen. Also das ist schon was, wo sich ähm, alle, die solche Formate entwickeln, darüber Gedanken machen, inwiefern unterstützen wir Systeme, die wir vielleicht nicht unterstützen wollen, aber in der Diskussion oder im Einklang damit, dass wir die Zielgruppe besser erreichen können, die wir erreichen wollen und ich glaube, wenn es gut begleitet wird, ähm, kann es auch zur Reflexion nochmal beitragen, dass es gerade, dass es auch irgendwo äh, platziert ist, wo man jetzt nicht ähm, als erstes daran denken würde, das ist der geeignete Ort für ein Bildungsformat. Ich wollte noch gerade was zu ergänzen zu dem, was Claudia gesagt hat zum oder zur wahrnehmung des rechts am eigenen am, am eigenen bild ähm, wo ich schon sehe oder halt aus studien gelesen habe dass es ähm, es sehr viel stärker wahrgenommen wird in bezug auf meine persönlichkeit oder mein persönliches umfeld dass jetzt personen die ich auch kenne oder die mir nichts gutes wollen mit diesen bildern irgendwas machen was ähm, dann ungünstig für mich ist ähm, aber nicht so sehr in bezug auf die konzerne die das auf so einer ganz abstrakten ebene tun weil das ja was ist was die Jugendlichen in der Regel nicht erleben. Also in der Regel äh, erleben sie in ihrem Nutzungsverhalten von Facebook oder YouTube nicht dass Facebook hingegangen ist und hat gesagt, ich mache jetzt eine Riesenkampagne mit eurem Bild oder ich habe jetzt mal euren Post äh, in ganz Potsdam untergebracht. Sie erleben aber schon in ihrem Freundeskreis, dass Bilder verfremdet wurden von anderen oder dass andere negative Kommentare bekommen haben und die weiter verbreitet wurden. Ähm, und äh, da ist es schon, also das ist das, was ich auch eben meinte mit dieser Parallelität, also dass man dieses Abstrakte irgendwie Runterbrechen muss auf das persönlich ähm, Wahrnehmbare, wäre schon nochmal ein wichtiger Schritt, um dieses, worüber wir ja sprechen, das informierte Entscheiden, warum ich an etwas teilhaben möchte oder nicht, auf eine andere Ebene zu bringen. Weil im Moment ist es schon noch stärker ein informiertes, ich habe diese und jenen Vorteile, weil ich mich ins, also besonders gut mit Personen, mit denen ich mich vernetzen möchte, auch vernetzen kann oder austauschen kann. Und da sind ja die Vorteile einfach überwiegend auch noch. Wie kann denn das gelingen? Also wie können ähm, Menschen, die an politischer Bildung beteiligt sind, also den Blick auf Plattformen und deren Mechanismen schärfen, damit eben sozusagen genau diese, diese Übersetzung auch stattfinden kann? Also wir machen ja immer nur so kleinere Projekte, also wie zum Beispiel jetzt bei euch die Befragung zum Beispiel war, die dann dazu geführt hat, dass man sich dann noch nochmal anders bewusst wird. Wir haben mal ein Spiel entwickelt, wo man um seine Daten dann spielen musste gegeneinander und dann verlor man sie immer wieder an Facebook zum Beispiel. Ähm, da waren die Teilnehmenden auch man sehr so schockiert. Man so in dem Spiel? Oder nee, konnte man, man konnte, also man war dann auch ganz stolz, weil man irgendwie geschafft hat, sein Geburtsdatum zu behalten oder so und das nicht abgeben musste. Ähm, aber das ist ja jetzt noch weit davon entfernt, eine große Welle zu formieren äh, der Bewusstsein. Seins, äh, ähm, also ich sehe das als eine der wirklich großen Herausforderungen, ähm, zu gucken, wie kann man diese beiden unterschiedlichen ähm, ja, Betroffenheitsebenen miteinander in Einklang bringen. Also da bin ich leider auch noch überfragt zu sagen, jedenfalls aus meiner Perspektive, was der beste Weg ist. Vielleicht habt ihr es schon. Ich ergänze mal gleich an der Stelle, weil und noch mal einen kurzen Schritt zurück, weil ich fand die Frage gerade total schlimm, die du gestellt hast. Ist der Inhalt entwertet, sobald er bei YouTube eingestellt wird? So. Dass das sozusagen diskutiert wird an dieser Stelle, das ist für mich nicht eine Kategorie tatsächlich, weil YouTube oder andere Videodienstleister und das ist genau das, was auch Lorenz vorher meinte: das ist total toll, dass es diese Systeme gibt und dass wir sowas wie YouTube oder andere Plattformen nutzen können. Das ist wirklich unfassbar toll, dass es sowas gibt. Früher gab es wirklich nur Fernsehen, wo man rumzappen konnte, heute kann man da was hochladen. Das ist wahnsinnig toll und das muss man und da kann man gar nicht oft genug sagen, dass das toll ist. Davon abgegrenzt ist diese Frage, wenn es jetzt hier irgendein Problem in diesem System gibt, muss man überlegen, welches ist das Problem und wie komme ich daran. Wenn wir jetzt gesellschaftlich feststellen, dass Leute irgendwas unterschreiben durch die Nutzung, wo irgendwelche Rechte weggehen oder was auch immer, dann muss ich entweder versuchen dem Anbieter das zu verbieten, und diesen Dienst komplett verdrängen, was blöd wäre, weil es sonst diesen Dienst nicht mehr gibt und der Dienst ja toll ist und auf der anderen Seite muss ich die Leute sensibilisieren und sagen, okay, es gibt hier Regeln, die ihr unterschreibt, wenn ihr was hochladet und dann muss ich alles dafür tun, dass die Leute verstehen, was das ist und wenn wir hier Bereiche haben, wo wir beispielsweise gegen nationales Recht verstoßen und da gibt es ja auch die ganzen Momente der Rechtsanpassung, wann greift denn hier europäisches oder nationales Recht etc., dann muss ich da natürlich auch dagegen vorgehen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband verklagt die großen Anbieter im Wochentakt und er gewinnt auch im Wochentakt und dann muss man eben an ganz vielen Stellen nachsteuern. Dann sind das AGBs mit überraschenden Klauseln und so weiter und so fort. Da kommt man schon an vielen, vielen Punkten. Ran. Und das ist sozusagen einerseits eine Nutzeraufklärung. Was tut man da? Andererseits brauchen wir die Stellvertreter, den Verbraucherzentrale Bundesverband, der dann die Klage einreicht. Und im dritten Moment muss man natürlich auch schauen, wenn man jetzt als Staat oder als anderer, als Wettbewerber oder wie auch immer darauf schaut, wo sind denn mögliche Einflussmöglichkeiten auf das Unternehmen oder den Anbieter an sich, um mögliche Regeln abzuschwächen, anders zu fassen etc. Aber das muss man in Toto genau trennen, glaube ich. Weil zu sagen, ähm, das ist der Inhalt wird entwertet, wenn ich ihn bei YouTube reinstelle, finde ich total schrecklich, weil das wird dann nicht. Weil der Inhalt ist nach wie vor genauso gut, wenn er bei YouTube eingestellt wird. Er erreicht nur mehr Leute. Sind dann die Plattformen, solche Plattformen, genau die richtigen Plattformen, eigentlich um auch über sich selbst zu informieren, nur dass das dann eben äh, politische Institutionen, äh, Medienpädagoginnen und Pädagogen und äh, wer auch immer dann eben macht, um dort sozusagen die Inhalte wieder zu verbreiten? Auch über um das Wissen um die Plattform selbst? Na, ich, ich finde ja das Spannende äh, an, an YouTube, finde ich, ist ja, dass ähm, zumindest meine Urs, dass das in weiten Teilen äh, bislang äh, quasi so unter ferner Liefen behandelt wird, so in dem ähm, welche Effekte es hat. Ähm, nicht, dass es da jetzt Influencer gibt wegen mir oder Jugendliche, die da gern Zeit verbringen, aber was da eigentlich passiert, bislang kapriziert sich auch sagen, so, ich, ich komme jetzt mehr aus dem Journalismus und auch aus dem Medienjournalismus, wo sich eben viel Gedanken darüber gemacht hat, die Effekte, was Facebook angeht und unter dieser sogenannten Fake News Brille ähm, oder eben Twitter weil da alle Journalistinnen und Journalisten sind, aber in Deutschland ja vor allem der Großteil der Bevölkerung nicht. Ähm, aber YouTube quasi überhaupt nicht ähm, auf, auf dem Schirm ist, wie wichtig dieses Medium geworden ist, vor allem für junge Menschen. Ähm, und das hat sich ein bisschen geändert in meiner Wahrnehmung ab Ende vergangenen Jahres. Da gab es dann so Untersuchungen wie, wie dieser Empfehlungsalgorithmus von Google, schräg durch YouTube, eben Kinder in, äh, auch an... an ähm, ja, eher verstörende Videos heranführt, quasi systematisch, dass man quasi, dass Leute dort Videos einstellen, um Geld eben zu verdienen, die eben ganz genau darauf getrimmt sind, bestimmte Ansprüche der Suchmaschine sozusagen zu entsprechen. Und was, was wir jetzt jüngst hatten, was untersucht worden war in Folge von, von Chemnitz, wo eben quasi egal von wo man eigentlich zu dem Thema hineinkommt bei YouTube, ähm, man in die rechte Verschwörungstheorie-Ecke eigentlich in innerhalb weniger äh, Videos gelangt. Ähm, und dass eben dieser, diese Plattform, ähm, eben, das nennen dann manche, ähm, eben einen wahnsinnigen Verstärkereffekt hat. Ähm, und, und das finde ich eben so exemplarisch, dass eben so eine Plattform, die für, den, äh, für eine Zielgruppe vor allem auch funktioniert, die eben wenig Lobby hat oder auch wenig... Geld, wenn man so will, die ist eigentlich uninteressant für viele sagen wir mal, Statusgruppen in unserem Land. Das dort, es gibt quasi keinen, keinen Watchdog, ja, der sich anguckt, was auf YouTube eigentlich passiert. Das passiert nur punktuell. Ja, es gibt eine Latte von von Einrichtungen, die sich mit eben Medien befassen, aber den Etablierten, ja, die sich an, die darüber schreiben und reflektieren, was im Radio gesendet wird, was im Fernsehen läuft, auch mittlerweile was so im, im weiteren im Internet passiert, aber YouTube als eine der äh, von der Dynamik und auch von dem, was da wirklich ja an, an Inhalten pro Stunde oder pro Sekunde hochgeladen wird, äh, einmalig ist in der Menschheitsgeschichte, ja, mit, mit Abstand, glaube ich, würde ich sagen, ne, zumindest was Bewegtbild angeht, ähm, dass das ein, eine Plattform ist, die völlig unterschätzt wird in ihrer Wirkung und in ihrem Effekt. Und das ähm, finde ich eben ein klassisches Phänomen. So funktioniert äh, dieses, äh, zur Zeit zumindest die Auseinandersetzung mit, mit, diesen, ähm, mit diesem Phänomen Internet. Da, wo es eigentlich wichtig wäre, ähm, passiert wenig, so ähm, und, und da würde ich die Frage sozusagen über Werte eben eigentlich, eigentlich weniger an die Nutzer geben, sondern eigentlich äh, die Leute, die sozusagen den Job von uns bekommen haben, von uns Steuerzahlern und Wählerinnen und Wählern sich darum zu kümmern, dass Gesellschaft gut funktioniert, also Primär Politikerinnen und Politiker, die dafür Geld kriegen, ich weil sie gewählt wurden und auch äh, die diversen Behörden, warum die eigentlich, ähm, was dieses Thema angeht, bislang noch nicht wirklich viel geliefert haben. Ja? Also es gibt weder ein Internetministerium, sondern zurzeit im Bund ist eben auf drei äh, zum Teil eher nicht so unbedingt durch Kompetenz in dem Bereich herausstechende Personen äh, abgedeckt und ähm, es kommen jetzt Vorschläge, beispielsweise ich glaube vom ARD-Chef, der sagt, es soll ein europäisches YouTube geschaffen werden, dafür will er 50 Millionen Euro haben, er hat noch nicht genau gesagt, woher, und dann soll quasi so ein Ding aus dem Boden gestampft werden, was ich für eine relativ absurde Idee halte, die Idee, die er dahinter hat, finde ich jetzt nicht schlecht, weil er sagt, ja, wir müssen den vielleicht einen anderen kulturellen Herangang, der nicht unbedingt durch die nordamerikanische Sichtweise geprägt ist, da anlegen, aber ob man das wirklich so am Reisbrett planen kann, wage ich mit groß, groß zu bezweifeln. Und das sind, also ich frage mich eben, wie ist es mit den Werten bestellt von den Leuten, die wir dafür bezahlen, sich um Werte zu kümmern? Wie man ja. denn einen Politiker, eine Politikerin dazu, sich eben genau damit auseinanderzusetzen, also so ein Thema auch ernst zu nehmen, auch eben auf der Plattform, gerade wo sich junge Menschen rumtreiben? Habt ihr Ideen? wenn da offens also offensichtlich ja ein Defizit besteht, dass es da auch viel zu wenig äh, Regulierung gibt und viel zu wenig Aufsicht. Man muss sich ein Wolf labern. Man muss wirklich ganz viel erklären. So wie hier. Ja, ungefähr. Man muss ganz, ganz viel erklären, Beispiele bringen, Anknüpfungspunkte an die Lebensrealität bringen und diesen, diese ganze Dimension von Verantwortung und Relevanz highlighten an dieser Stelle. Und im Idealfall dann auch noch einen konkreten Vorschlag bringen, wie man das Problem löst. Und dann schafft man das. Das ist sozusagen ein, ein kleiner Einblick in, die, in deine tägliche Arbeit. Ein Stück weit, ja. Ja, wobei genau. ich jetzt auch gar nicht weiß, ob wir unbedingt Politiker äh, überzeugen müssen, ob wir mehr Regularien brauchen, ob wir mehr Aufsicht brauchen. Ich würde auch ein Stück weit davor warnen, immer vor Aufsicht und Regularien äh, äh, oder die ganze Verantwortung an Aufsicht und Regularien abzugeben. Und die Mechanismen, wie YouTube funktioniert, ist natürlich, also ich würde auch der, der Frage von vorhin äh, stark widersprechen, man entwertet keinen Inhalt, indem man ihn bei YouTube äh, veröffentlicht. Man muss aber immer genau schauen, unter welchen Bedingungen publiziere ich denn bei YouTube. Und äh, die Herausforderung bei YouTube ist, ist es ist ein Wirtschaftsunternehmen im Grunde, und ich muss mir überlegen, will ich Geld verdienen auf YouTube? Das kann ich mit bestimmten Inhalten nicht. Dann kann ich mir politische Inhalte nicht leisten, wenn ich, wenn ich sie monetarisieren möchte. Denn über politische Konflikte beispielsweise, die kann ich nicht monetarisieren, wenn ich darüber berichte auf YouTube. Dann stoße ich an Grenzen und Herausforderungen. Oder kann ich es mir leisten und dann habe ich möglicherweise keine Zuschauer, weil ich nicht populär bin? Und diese Gradwanderung einzuhalten, das ist, glaube ich, was, was eine Herausforderung ist. Also wie finde ich mit den richtigen Inhalten möglichst viele Nutzerinnen und Nutzer auf YouTube? Denn wir wissen, das ist das Medium der Jugendlichen. Und wir können nicht sagen, wir ignorieren YouTube, weil wir es nicht mögen. Das wäre an der Realität von Jugendlichen tatsächlich vorbei. Und es gibt Ansätze, von denen ich sagen würde, da sieht man zumindest welche Möglichkeiten. Es gibt beispielsweise, wenn man sich Funk anschaut, das Netzwerk von ARD und ZDF und die Möglichkeit, dort YouTuber zu unterstützen, die dann eben nicht darauf angewiesen sind, ihre Inhalte ähm, zwangsläufig zu monetarisieren und sich damit tatsächlich auch Inhalte leisten können, die sie sich ähm, im, im freien Raum nicht leisten könnten ähm, und womit sie ihr Publikum unter, äh, erreichen und äh, durchaus finde ich, das ist so eine Schnittstelle, die zeigt, das kann funktionieren. Ähm, so kann man zum Beispiel Jugendliche mit politischen Inhalten, ähm, die nicht unbedingt monetarisiert werden müssen und nicht zwangsläufig auf die großen Klickzahlen und Aufmerksamkeit Werte äh, abzielen, tatsächlich auch erreichen kann. Da würde ich gerne tatsächlich auf den äh, Eingangsvortrag zurückkommen von äh, Judith Ackermann, denn da habe ich mitgenommen, es ist gar nicht so wichtig, dass immer ein äh, Video, eine Videoreihe wahnsinnig viele Klicks hat, damit es eben relevant ist. Das wäre ja auch genau das, was eigentlich dem öffentlich-rechtlichen Auftrag, wenn man ihn auch ins Internet übertragen will, genauso entsprechen würde. Oder muss man das eben immer verbinden, dass es sich monetarisieren lässt? Naja, ich hatte es ja angeführt, das heißt, ich würde auch jetzt noch sagen, dass man es nicht monetarisieren äh, muss und finde eigentlich den Vergleich auch ganz schön zum öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunkmodell, was zwar mittlerweile ja doch sehr stark an Quoten orientiert ist, aber von der Idee her ähm, das nicht sein sollte. Ähm, also... Ich finde zum einen schon gut, wenn Personen selbst aktiv werden und selbst Inhalte produzieren und die eben über YouTube distribuieren können. Und dann ist erstmal dieser Prozess natürlich interessant. Also, was passiert mit den Leuten, die das tatsächlich produzieren und äh, wie wird es dann vielleicht auch erstmal in einer kleineren Gruppe ähm, diskutiert und wahrgenommen? Und ähm, klar, wenn es dann sich weiter verbreitet, dann hat es natürlich jetzt aus gestalterischen ähm, Aspekten sehr viel richtig gemacht. Also hat es dann anscheinend sehr gut dem entsprochen, was der YouTube-Algorithmus jetzt auch favorisieren würde. Aber das sollte oder wäre jetzt aus meiner Perspektive nicht ähm, der erste Punkt. Auf der anderen Seite ist natürlich ein Problem, dass wir ganz viele solche kleinen Projekte haben, die gar nicht so wirklich voneinander wissen und eigentlich das Rad immer wieder an verschiedensten Stellen neu erfunden wird. Das merken wir ja auch immer, wenn wir in ähnlichen Diskussionsrunden sitzen. Manchmal macht es mich auch ein bisschen traurig, weil ich denke, jetzt ist noch gar nicht so viel passiert, seit wir ja vor zwei Jahren zusammensaßen und ähnlich dachten. Ähm, und da finde ich auch das ganz äh, hilfreich, was du gesagt hast, Lorenz, dass, ähm, dass wir doch vielleicht noch mehr an den Algorithmen ansetzen müssen, weil ich auch das Gefühl habe, wir, die wir jetzt zum Beispiel medienpädagogisch unterwegs sind, sind immer wieder ähm, dabei, mit den Personen aktiv zu werden, Bewusstsein zu schaffen, was unterschreibt ihr zum Beispiel oder wie könnt ihr das kreativ einsetzen, aber wir haben ja gar nicht eine Handlungsmöglichkeit, die so tief dringt, dass, dass wir tiefergehend was verändern können. Wir fangen immer wieder da an. Das macht mich manchmal ein bisschen traurig. Ich also wollte mal was Trauriges sagen. Also, wir brauchen ethische Algorithmen. Sozusagen, die ja, das hat er ja auch so ein bisschen, also so habe ich dich ein bisschen verstanden, dass wir überlegen müssen, wer gestaltet die Algorithmen und mit welchem Wertesystem. Vielleicht habe ich dich da auch falsch verstanden, aber ich habe da jetzt mal so das rausgenommen, was ich dachte, was, was ich auch schön fände. Aber eben, wie kriegt man sozusagen einen Wertekanon der Gesellschaft in den Algorithmus rein, wenn eben der von YouTube, von Google, von Facebook gemacht wird und auch eben nicht transparent ist. Und auch Transparenz war ja ein Thema, was gleich am Anfang aufgekommen ist. Lorenz. Naja, das ist ja diese ganze Debatte über künstliche Intelligenz und Algorithmen, was auch immer das genau ist. Ja das ist ja so ein Containerbegriff, wenn man so will, der ist ja jetzt seit eineinhalb Jahren ungefähr entschwungen. Also ich habe das so zumindest empfunden, dass das nicht zuletzt auch infolge dieser US-Wahl, die verloren ging für die Demokraten, die dann Zumindest habe hab ich so gelesen oder so empfunden, dass dieses Thema dann ja als einer der eine Gründe, warum die die Wahl verloren hätten, wäre gewesen, dass eben ganz viele Fake News gegeben habe Und dann gab es eine hohe Konjunktur über diese Debatte. Und da wurde viel über das Thema natürlich geredet. Was spülen eigentlich diese, diese, am Ende ist es Software, ja? also äh, sind es Software-Systeme, der, der Anbieter wie Facebook, Twitter oder eben auch YouTube nach oben und das ist, sind natürlich äh, spielende Algorithmen eine Rolle, eben Entscheidungen, die äh, kein Mensch mehr trifft, sondern äh, Rechenverfahren nach bestimmten Kriterien, die ihn aber natürlich Menschen vorgegeben haben. Das haben sich die Maschinen ja nicht ausgedacht, sondern sind natürlich am Ende sind immer Menschen daran beteiligt, beziehungsweise maßgeblich beteiligt. Ähm, und die. Ähm, und jetzt sozusagen, ich, ich sitze ja hier in einer gewissen Weise auch für eine Organisation, eine Algorithm Watch, ähm, die wir vor zwei Jahren etwa gegründet haben. Ähm, unser Ansatz zur Zeit ist eben, und das teile ich auch total, das sollte nicht missverstanden werden, noch nicht nach Regulierung zu rufen, vor allem von etwas, was man eigentlich nicht groß, noch nicht viel, viel versteht von. Ähm, und wir haben bislang das Problem, vor allem bei diesen großen sozialen Netzwerken, dass es äh, keine... Ähm, keinen unabhängigen Zugang dazu gibt. Ja, also es gibt keinen Zugang an Forschungsdaten in dem Sinne. Ja, also ich kann selbst als, als Forschungseinrichtung, äh, gibt mir Facebook keinen Zugang, keinen Zugriff äh, darauf. Und das ist ja eine der Forderungen, die es zum Beispiel gibt. Eben wir müssen zumindest gerne unter Verschwiegenheitsklauseln, ähm, also dass man nicht nach außen dringen lassen darf, wie die Funktionsweise ist, damit das nicht wegen mir von, von Leuten, die Suchmaschinenoptimierung und andere ähm, äh, andere Geschäfte betreiben, äh, quasi missbraucht werden kann, also dass es sozusagen geheim bleibt, der, der Mechanismus, aber dass er quasi äh, untersucht werden kann, auf, auf wie funktioniert er, welche Effekte kann er auslösen und da sind wir, äh, stochen wir mehr oder minder im Nebel, die einzige Plattform, die das im gewissen Grad äh, transparent äh, zulässt, ist halt Twitter, weil das eben zumindest alles, was ich da öffentlich äh, von mir gegeben habe, auch immer noch von außen zugreifbar ist, auch automatisiert abrufbar. Zum Teil muss ich dafür das selber machen, aber keine andere Plattform in der Form lässt das zu. YouTube im gewissen Grad auch. Das wird aber, soweit ich das sehe, kaum systematisch gemacht von ihm. Also nicht, dass das mal versuchen, Leute eben systematisch zu betrachten. Google und Facebook ist quasi sehr schwierig, weil es einfach so, Google ist so groß. Also da quasi systematisch zu untersuchen, wie Google funktionieren würde für alle möglichen Themen und Suchbegriffe würde eine Infrastruktur voraussetzen, die wahrscheinlich so ähnlich eh so groß ist wie die von Google selbst oder zumindest in der Liga und Facebook ist ein hat einfach äh, sehr viele Restriktionen, wenn ich versuchen will, von außen zu schauen, wie sie funktionieren. Und das ist, glaube ich, finde ich ein ganz wichtiger Schritt, den der, äh, und der muss, den muss die Politik meiner Meinung nach im Wesentlichen durchsetzen, weil nur die kann das. Also wir könnten auch als Verbraucherinnen und Verbraucher es versuchen zu streiken. Ich habe nur nicht das Gefühl, dass das Bewusstsein dafür bei, so einfach zu aktivieren wäre. Deswegen glaube ich, der Weg, wie wir jetzt da vorankommen würden, ist, um erstmal zu verstehen, was passiert. Und das ist, glaube ich, eine Voraussetzung, bevor man eigentlich Forderungen stellen kann, dass da irgendwie was reguliert werden müsste oder geändert werden müsste, wäre, wir müssen erstmal Zugang oder bestimmte Institutionen, dafür haben wir wissenschaftliche Einrichtungen, die ähm, ja auch erstmal eine gewisse Unabhängigkeit garantieren, äh, Zugang verschaffen zu dem Ding um, um, oder zu diesen Dingen, damit wir besser verstehen, was wir eigentlich, wie, was, wem wir ausgesetzt sind. So. Aber wie realistisch ist das? Also, dass ein äh, privatwirtschaftlich wie realistisch ist das, dass ein privatwirtschaftliches Unternehmen dann sagt, ja Spitzenidee, äh, dann Mache ich das ja, jetzt mal, ich gebe mal meine Daten ist, ist raus, oder bleibt es dann nicht doch eben letztlich bei den Bildnerinnen und Bildern hängen, immer einfach nur aufzuklären über das, was man gerade so ein bisschen weiß? Ja, was heißt, wie realistisch ist das? Also es, gab schon, es sind schon große Konzerne zerschlagen worden. Ne? Also in der, das ist, wird ja auch immer zumindest in Teilen gefordert, ne? Google zerschlagen, Facebook zerschlagen. Und in der US-Geschichte gab es das, glaube ich, mit einem der großen Telekommunikationsunternehmen in den 80er Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Also das steht sozusagen im Raum. Ja? also man, Es gibt ja einen gewissen Druck, den man ausüben kann. Und wie gesagt, ich finde, wenn man das regelt, dass äh, das Geschäftsgeheimnis in der Form nicht öffentlich gemacht wird. Ähm, also vielleicht noch ein, einen Satz dazu, was zurzeit gibt, es ja Teams, die für Facebook, also externe Teams für Facebook, die sogenannten Fake News untersuchen und dann auch Facebook melden können, diese Nachricht hier ist ähm, Quasi auch nach unserer Meinung, nach unseren Kategorien ist das keine wahre Nachricht, sondern eine Fehlinformation. Und diese Teams kriegen nicht von Facebook, aber nicht als Dank dafür eine Transparenz darüber, was Facebook dann damit macht. Und das verstehe ich zum Beispiel gar nicht, wie man sich auf so einen Deal einlassen kann. Also wenn man schon für Facebook quasi eine Dienstleistung macht dass man sich damit abspeisen lässt, dass man nicht mal die Information bekommt, wie Facebook jetzt diese Information verarbeitet hat. Und, und wie gesagt, ich glaube schon, dass es dann, wenn die Politik das wollen würde, dass sie das durchsetzen kann, weil ich meine, die verdienen viel große Mengen Geld damit, dass sie hier auch in Deutschland operieren dürfen. Ich würde jetzt mal vermuten, dass man es das in Teilen unterbinden könnte, was sie hier tun, auf gesetzlicher Grundlage. Und das heißt, in der Regel lässt sich über so etwas, so einen Zugang auch dann erstreiten. Philipp Otto, ist sowas denkbar wie Ethik bei Design gesetzlich durchzusetzen? Man kann vielleicht noch ganz kurz ergänzend ähm, zu Lorenz gerade, ähm, ich glaube an der Stelle ist es nochmal wichtig, äh, dass man ähm, tatsächlich nicht per se auf diese große Lösung von dann zerschlagen was halt setzt, weil das halte ich für relativ unrealistisch und selbst wenn es zerschlagen ist, hat man den Algorithmus immer noch nicht, da ist er halt in zehn Teile zerschlagen, aber man hat ihn trotzdem noch nicht und auch durch den Druck wird das glaube ich nicht funktionieren. Ich glaube an dieser Stelle ist es wichtig, dass man ein Stück weit auch auf Freiwilligkeit setzt und möglicherweise auch diesen geschützten Rahmen schafft, wo auch genau dass möglich ist, dass da jemand reinschaut. Ne? Weil auch die großen Unternehmen arbeiten mit x Forschern von den besten Unis der Welt zusammen. Und ich glaube, es ist ein Stück weit die Frage, welche Systeme baut man an dieser Stelle, damit man tatsächlich hier was ermöglicht, was es vielleicht bisher noch nicht gab. Und das ist, das ist aber sehr viel Reden an dieser Stelle auch wieder. Und ich halte das aber für sehr wichtig. Die Frage, kann man Ethik bei Design... Mit Technik, mit Software durchsetzen, unbedingt. Weil jede Ist Entscheidung. Das, nee, kann der Gesetzgeber das anordnen? Kann der sagen, Auch so, das ab, kann er. ab jetzt geht's los, alle müssen sozusagen ethische Algorithmen entwickeln und die transparent und offen machen? Ja, auch das kann er, weil er kann ähm, natürlich äh, Bedingungen ähm, vorgeben, unter denen bestimmte Sachen im Rahmen seines Geltungsbereiches, wichtiger Halbsatz, ähm, relevant sind. Man kann das ähm, vielleicht nicht direkt in so einen Gesetzestext reinschreiben, aber man kann indirekte Maßnahmen ergreifen, dass man beispielsweise sagt, wenn das und das passiert, musst du das und das mit berücksichtigen. heißt, man kann das in Gesetzesbegründungen mit unterbringen, man kann da Munition für Gerichtsentscheidungen liefern, äh, damit das nachher ein Stück weit sicherer ist, falls da Klagen laufen. Man kann an ganz vielen Stellen beispielsweise Förderentscheidungen des Bundes, jedes Geld, das irgendwie der Bund ausgibt, kann man unter eine Förderbedingung setzen, dass ethisch geprägte oder wie auch immer geprägte Algorithmen eingesetzt werden. Das geht. Man muss es einfach in den Förderbescheid reinschreiben. Wenn das dann nicht funktioniert, und wenn die Transparenz dann nicht da ist, etc., dann kommt das Geld halt zurück. Und ich glaube, dann kommt da Bewegung in dieses Spiel, weil die Leute wollen das Geld vom Bund. Und ich glaube, so gibt es viele direkte und indirekte Aspekte, wo man natürlich sehr, sehr viel gestalten kann. Aber ich glaube, heute wird noch sehr, sehr wenig gestaltet. Und ich glaube, man kann an ganz vielen Stellen da Sachen ausspielen. Wir haben das so ein bisschen in diesem Urheberrechtssektor im Bereich Open Access das Bundesforschungsministerium hat letztes Jahr eine Richtlinie veröffentlicht, wo gesagt wurde, alles Geld, das das Bundesforschungsministerium rausgibt, das muss in Publikationen fließen, die danach wieder der, Öf der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Da ist eine Embargofrist drin von einem Jahr, das war der Deal mit den Wissenschaftsverlagen am Ende, aber trotzdem wird, werden Sachen, die durch den Bund gefördert werden, werden der Öffentlichkeit wieder zur Verfügung gestellt. Hätte man das nicht oder hätte man diese Initiative, die jahrelang gedauert hat, bis man die drin hatte in diesen Regeln, hätte man das nicht, wäre es anders. Und das ist eine klare staatliche Lenkungsentscheidung, um einen bestimmten Wertungsbereich durchzusetzen, der eine direkte Auswirkung im Kontext Wertung Ethik hat. Claudia Wegner. Wer sollte denn oder welche Akteure sollten daran beteiligt sein, also so ein Gesetz zu entwickeln und sozusagen zu sagen, so sieht Ethik bei Design aus? Wer ist wichtig, da gehört zu werden? Ja, Im Grunde genommen sind es alle gesellschaftlich relevanten Gruppen, die daran beteiligt sein müssten, weil. Wir müssen uns ja erstmal, müssen erstmal in einen Ethikdiskurs sozusagen treten und äh, es gibt ja nicht die Ethik, von der wir sagen, so die Ethik haben wir und die setzen wir drauf und dann wissen wir, das ist gut, sondern wir müssen uns ja erstmal über ethische Maßstäbe und ethische Grundsätze verständigen und insofern würde ich sagen, in einem solchen Diskurs müssen selbstverständlich alle gesellschaftlich relevanten Gruppen beteiligt sein und das ist nichts, was sich von heute auf morgen statuieren lässt, sondern das ist ein Prozess, den man anstoßen muss und äh, der mit Sicherheit auch dauert, aber wichtig ist, dass er offen geführt wird. Das finde ich entscheidend, dass das ein, ein offener Diskurs ist, an dem auch wirklich alle Relevanten teilnehmen können. Wie kommen die aber alle zusammen? Also Darf ich ganz kurz dazu, weil das ist wichtig ist Ich glaube, ja, alle beteiligen, aber die Entscheidung muss die Politik treffen. Deswegen haben wir diese Staatsform und deswegen haben wir genau dieses repräsentative System, dass die Politik am Ende das entscheidet. Ja, die Politik entscheidet am Ende, aber wir haben eben auch die Ebene, alle gesellschaftlichen Akteure müssen gehört werden. Ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, die werden aber gar nicht immer alle gehört. Und wenn wir jetzt also eine Zukunft verhandeln wollen für die digitale Welt, in der alle gesellschaftlichen Akteure gehört werden sollen. Wie kriegt man das hin? Also, also ich, glaube, ich glaube, die werden alle gehört, ehrlich gesagt. Es gibt sozusagen, das ist natürlich immer ein Sender-Empfänger-Prinzip und manchmal werden mehr gehört und manchmal werden weniger gehört. An der Stelle möchte ich aber auch mal eine Lanze brechen für sehr viele Mitarbeiter in sehr vielen Ministerien, die diesen Fragen sehr offen gegenüberstehen und wissen, dass sie ein großes Problem zu lösen haben und sehr genau wissen, wo sie schauen und wo sie nicht schauen sollten. Deswegen, da diese sozusagen pauschal zu kritisieren, das geht falsch oder geht fehl an dieser Stelle. Und ich glaube, wenn es gute Vorschläge gibt, egal von welcher Seite die kommen, dann sind die in der Debatte drin. Was nicht drin ist, sind Quatschvorschläge. Ne? Aber das ist vielleicht auch gut so. Aber der Vorschlag muss ja erstmal irgendwo herkommen. Und ich sehe auch schon, Claudia Wiener macht so ein bisschen so: äh, <lacht> Schüttelt den Patentlösung jetzt hätte, dann ähm, würde ich sie sagen, aber ich habe sie nicht. Ähm naja, es ist, ich habe gerade das Gefühl, dass im Minutentakt eigentlich irgendwelche Räte gegründet werden über Internetrat hier, Ethikrat da und äh, Umgang mit künstlicher Intelligenz, Enquete. Äh, also ist, ist ja in einer gewissen Weise eine Dynamik gerade entstanden, wo versucht wird ja oder vielleicht zumindest mal festgestellt worden ist, dass es ähm, Klärungsbedarf gibt. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ethische Regeln irgendwie neu... Entwickelt werden müssen, weil es ist ja nicht so, dass, also meiner Meinung nach, die, die Herausforderungen sind ja nicht neu ja oder die, die Fragen, die da besprochen worden sind, die werden jetzt im wegen mir, westlichen Abendland seit Jahrhunderten verhandelt. Wir haben ein Grundgesetz, da stehen relativ klare Vorgaben drin zu bestimmten ethischen Fragen. Ich weiß nicht, ob man jetzt wirklich noch mal jahrelang darüber reden muss, welche wir haben wollen. Also, ich glaube, A ist das permanent im, im, im Diskurs. So funktioniert nämlich Politik und äh, da stimmen wir dann ab und zu mit drüber ab, was wir dafür als Zwischenstand für richtig halten. Äh, also, ich weiß gerade nicht, was da wen daran hindert, hier irgendwie mal was äh, zu entscheiden. All die weil das Internet ja in der Form zumindest, wie wir es jetzt nutzen, äh, seit 1990 oder seit 1989. Äh, oder 1999 hat es begonnen zu existieren ja und seit 1995 ist es vielleicht wirklich auch für den Endverbraucher nutzbar geworden. Das heißt, wir sind seit, also wie viele Jahrzehnte wollen wir denn noch warten, hier Fragen zu klären? Judith Ackermann? Ja, wobei so wirklich niedrigschwellig sehe ich diese Beteiligung dann nicht oder das Zusammenfinden in, in also ich bin da ganz dabei, also ich würde auch sagen, dass wir letztlich ähm, keine neue Ethik brauchen, sondern sie eben jetzt auf ein, ein technologisches Feld im Prinzip anwenden. Und ähm, aber also wir untersuchen zum Beispiel gerade Vermittlungsformate, wo es ähm, um digitale Technologien gibt, geht, geht jetzt in einem, in einem Kunstkontext. Ähm, aber trotzdem da ist auch sehr auffällig, ähm, dass es sehr starke Berührungsängste gibt, sich ähm, zu beteiligen, aus Ängsten, auch von Personengruppen, wo man denkt, die sind sehr affin und die sind sehr kompetent, sich ähm, da auszudrücken oder mitzuarbeiten, ähm, dass sie Angst haben, dass sie es fällt nicht genug überblicken können und nicht genug beitragen können. Also deshalb, dieses, dass wirklich alle Personengruppen, also erstens ist es natürlich interessant zu entscheiden, wer sind die relevanten Personengruppen, da haben wir ja auch schnell unsere eigene Perspektive darauf, wer da jetzt dazu gehört, ähm, aber wirklich alle auch dazu zu befähigen oder zu ermuntern, sich ähm, zuzutrauen, sich zu beteiligen, ist auch eine sehr große Herausforderung. Ich habe diese Frage tatsächlich auch gestellt, weil auch vorhin ähm, das schon aufkam in der Diskussion dass bestimmte Menschen keine Lobby haben, unter anderem äh, Kinder und Jugendliche auch häufig nicht die Lobby haben, die andere Menschen haben. Und da gibt es natürlich noch andere gesellschaftliche Gruppen, die auch nicht so eine starke Lobby haben, ähm, wie andere das haben. Und sozusagen da stellt sich eben die Frage, wie man da ein Gleichgewicht schaffen kann, dass also eben alle gleichermaßen und vor allen Dingen natürlich auch, deswegen diskutieren wir ja auch heute, eben junge Menschen Gehör finden können, wenn es also um die Aushandlung der Zukunft geht, um ihre Zukunft, um sozusagen ihre Werte, auch die sich natürlich dann auch in einem gegebenenfalls setzt äh, widerschlagen sollen niederschlagen sollen nochmal ideen ich glaube, ein ganz relevanter Punkt, und das ist vielleicht auch eine neue Form, die man an dieser Stelle mit entwickeln, mit bedenken muss, ist diese ganze Frage der Organisation. Immer wenn der Einzelne überfordert ist, haben wir in der gesamten Geschichte immer das Modell, okay, dann gründen wir eine Organisation oder organisieren uns. So sind Gewerkschaften entstanden, so ein Sozialstaat mit entstanden und so weiter und so fort. Und das ist immer dieser Punkt, okay, wie kriege ich möglicherweise neue Form von Organisation, von mehrere können ihr Know-how zusammenbringen und gemeinsam? ein Ergebnis verstärken, wie kriegt man das eigentlich hin? Und wir haben sozusagen, auch wenn man jetzt diese netzpolitische Szene beispielsweise in Deutschland anschaut, so als Einschätzung oder Ferneinschätzung, das sind total wenige. Das sind irgendwie, weiß ich nicht, niemanden zu nahe treten, sind alle hier dabei natürlich, 200 Leute oder so, die da in der Lage sind, relevante Positionen hinzubekommen. Und das sind ganz oft Einzelpersonen. Und es gibt quasi keine zivilgesellschaftliche breite Organisation in diesem Bereich. Da gibt es fünf, sechs Gruppen. Vielleicht aus ganz wenigen Leuten, die dann irgendwie in der Lage sind, zivilgesellschaftlich kritische Positionen auch zu pushen und auch mit in die Debatte zu bringen. Und das sind schon die Leute, die sich alle total gut damit auskennen und den ganzen Tag nichts anderes machen. Wir haben an ganz anderen Stellen, und das unterstreiche ich hier auch, riesige Verbände, die nicht in der Lage sind, sich zu positionieren. Die ganzen Sozialverbände in Deutschland, riesig Millionen von Leuten sind da organisiert, ganz viel Geld drin, die sind nicht in der Lage, digitalpolitische Positionen ähm, zu entwickeln und auch inmitten die Debatte zu bringen. Heißt, wir müssen natürlich an ganz vielen Stellen äh, klassisch Empowerment betreiben, klassisch Zugänge schaffen, Material produzieren, äh, das äh, dort genutzt werden kann. Die Leute müssen sich politisieren. Ich glaube, am Ende des Tages muss man es darauf unterbrechen, dass die Leute die Digitalisierung politisch denken müssen und an dieser Stelle auch handeln müssen. Gerade wird ganz viel einfach hingenommen und man switcht möglicherweise noch in den Beschwerdemodus rein, aber das ist an dieser Stelle das ist eine Frage von Verantwortung und diese Verantwortung geht an alle die, die denken, sie sind politisch aktiv oder haben eine Verantwortung für eine Struktur, für eine Organisation, für andere. Claudia Wegner noch, und dann machen wir die zivilgesellschaftliche Öffnung. Das heißt, dann können Sie Ihre Fragen loswerden. Claudia Wegner. Ich würde das nur noch mal unterstützen wollen, denn im Grunde genommen haben wir ja genau die Medien, mit denen wir Diskurse führen können. Also wir sind ja, theoretisch kann sich jeder beteiligen und theoretisch haben wir genau die Medien, über die sich alle Menschen äußern, rein theoretisch äußern können. Aber wenn wir uns anschauen, wer äußert sich denn? Also Vielleicht im Kleinen, wir haben gerade eine Studie gemacht und geschaut, wer sind eigentlich politische YouTuber? Also wer äußert sich politisch im Netz? Und haben festgestellt, zumindest keine Frauen, mhm. ähm, ausschließlich Männer die als populäre Akteure da in Erscheinung treten. Und da merkt man schon, im ganz Kleinen gibt es so viel Bedarf, Menschen zu ermutigen und Empowerment zu schaffen und zu sagen, das muss größer sein oder Open-Source-Plattform. Wer äußert sich, ich glaub, 2 Frauen oder wenn man das jetzt mal auf dieser Ebene äh, diskutiert, dann sieht man, wie viel Bedarf da ist und wie viele Lücken wir tatsächlich in diesem theoretischen Konstrukt haben. Jeder kann am großen Diskurs teilnehmen, theoretisch ja, aber bei weitem äh, ganz, ganz große Lücken im Hinblick auf diejenigen, die es tatsächlich tun. Ich glaube, das ist ein erster Schritt, erstmal Bewusstsein dafür zu schaffen, wer äußert sich, wer äußert sich nicht, warum, warum nicht und wen müssen wir eigentlich viel mehr ermutigen, sich dann tatsächlich auch öffentlich zu beteiligen. So, Beteiligung ist das Stichwort für Sie. Gibt es äh, Fragen an unsere vier TeilnehmerInnen? Dann Hände hoch, los geht's. Sehr gut. Prinzing. Ich wollte gern einfach noch auf den Punkt eingehen, dass man ja eigentlich nicht wirklich jetzt eine Anlaufstelle braucht. Ich sehe das an der Stelle anders. Ich teile die Auffassung bezogen auf den Forschungskontext. Da müsste man auf diese Facebook-Geschichte eingehen. Aber was eine gesellschaftliche Anlaufstelle lang, äh, anlangt, da finde ich, könnte man längstens aktiv werden und das in ähnlicher Weise machen, wie wir es beispielsweise kennen äh, im Pressebereich über den Presserat wie wir es kennen im Werbebereich über den Werberat, wie wir es kennen in der Public Relations über den PR-Rat, dass man einfach um diese digitalen Themen und vielleicht auch äh, Beschwerdegründe äh, dann deutlich zu machen, eine Art Rat gründet. Ich sage deswegen ganz bewusst eine Art Rat, weil es gibt jetzt besetzt mit einem anderen Inhalt natürlich einen Digitalrat, der sich als ein Beratungsgremium der äh, Bundesregierung äh, versteht. Das meine ich nicht, sondern ich meine eine Selbstregulierungseinrichtung, die stiftungsfinanziert, wie auch immer aufgestellt sein kann, sodass sichtbar wird. Da ist eine Stelle, die äh, arbeitet genau zu diesen Themen. Und da kann man sehr viele Vertreter aus zivilgesellschaftlichen äh, Organisationen mit einbeziehen. Da kann man natürlich auch die unternehmerische Ebene mit einbeziehen, etc. etc. Ich möchte das nicht zu weit ausführen. Aber ich denke schon, dass wir äh, eine Anlaufstelle bräuchten, die genau diese Themen auch sichtbar und adressierbar macht. Und da würde mich jetzt äh, auch äh, die Position hier auf dem Podium dazu interessieren. Also auf jeden Fall. Ähm, ich bin komplett bei Ihnen. So was braucht man. Und so was braucht man vor allem auch in der Fläche. Und so was braucht man mit echten Menschen und nicht nur digital. Ich glaube, an ganz vielen Stellen ist das total relevant, dass man Gesprächsmöglichkeiten eröffnet. Wir haben an ganz vielen Stellen eine wesentliche Hürde im Bereich Digitalisierung oder Umgang mit Digitalisierung. ist A, so eine klassische Angst, irgendeinen Fehler zu machen oder B, eine Überforderung. Und ganz viel von diesen Aspekten äh, kann man natürlich in einem persönlichen Gespräch, in einem geschützten Raum oder was auch immer anpacken. Deswegen, glaube ich, braucht man ganz, ganz viele von diesen Anlaufstellen, wo man unterschiedliche Aspekte behandeln kann. Man kann das verknüpfen mit Weiterbildungsangeboten, man kann das verknüpfen mit Arbeit, mit mit Schule, mit was auch immer oder mit Rewe. Ne, kann man das auch verknüpfen? Die können auch vorne in Ihrer Ecke sowas einfügen, wenn man jetzt die Unternehmen beispielsweise mit reinnimmt als nur ein Gedanke, den man eigentlich nie denkt. Ich glaube ähm, ähm, dieser Aspekt von übergeordneten Räten ist trotzdem wichtig. Lorenz fand das so mittel, weil er gesagt hat, es gibt an ganz vielen Stellen sozusagen lauter Beratungsgremien, die irgendwas entwickeln und man weiß nicht, was rauskommt. Ich bin bei sowas immer eher, denke ich, Mensch, ein bisschen Vertrauensvorschuss, vielleicht kommt ja irgendwas raus, was wir noch nicht hatten. Und wenn nichts rauskommt, dann haben die Leute wegen ihrer Zeit jetzt nicht völlig verhunzt und haben sich über das Thema unterhalten und nachgedacht. Aber ich will das unterstützen, man braucht das und das ist total wichtig. Ich darf noch einen Punkt draufsetzen. Ich ähm, könnte mir auch vorstellen, ähm, dass man dazu eben auch eine Art Digital-Kodex entwickelt, also praktisch äh, ein Basisrichtlinienpapier äh, Papier oder halt einen Kompass, an dem man sich äh, bezogen auf Digitales orientieren kann. Der wird nichts äh, komplett anderes bringen als die Kodizes in den vorher genannten Bereichen. Aber er wird das dann, das wäre die Aufgabe, aufs Digitale dann noch transferieren müssen. Also praktisch Digitalrat als Einrichtung verbunden mit dann auch noch einem ja, Richtlinienkatalog. Ergänzend dazu ja, finde ich auch sinnvoll. Man muss natürlich gucken, dass man nicht völlig im Trivialen und Allgemeinen verbleibt, weil man hat natürlich tausend verschiedene Möglichkeiten, irgendwelche Sachen zu regeln. Aber das ist auch das, was ich eingangs meinte. Wir müssen ganz viele Entscheidungen treffen und ganz viele Regeln schlichten ergreifend gesellschaftlich debattieren und dann festlegen, ob das nachher die zehn goldenen Regeln für die Kommunikation im Social Web sind oder irgendwas anderes. Da kann man sehr viel entwickeln und das ist auch wichtig und das ist auch dieser ganze ethische Bereich. Und wir haben diese Aufgabe, klassische ethische Werte auf neue Anwendungsszenarien abzupausen und hier tatsächlich Lösungen auch zu finden. Mini-Ergänzung noch, bislang nimmt diese Aufgabe ganz oft die Verbraucherzentrale war und die Verbraucherzentralen der Länder, die sind inzwischen wenigstens ein bisschen besser ausgestattet, aber schaffen das natürlich nicht ansatzweise, das alles zu bearbeiten, was auf sie zukommt und es sind im klassischen Falle Beschwerdefälle. Und wir haben es ja in dem Modell, das Sie jetzt auch gerade nochmal vorgelegt haben, nicht nur mit Beschwerden zu tun, das geht es ja auch um Chancen, um Möglichkeiten, um Räume, die man aufmachen kann und Wege, die man gehen kann. Lorenz Masser, glaube ich, wollte noch etwas ergänzen. Ich bin da völlig skeptisch, dass das sinnvoll ist aus zwei Gründen. Zum einen, also diese, ich glaube, wir haben versucht, so ein, oder es gab eine Gruppe, die versucht hat, so ein digital, wie hieß es, f Kodex zu entwickeln. Mhm. Die Charta, genau. Die gab es in der zweiten Version, die ist auf, sagen wir mal, zumindest auf einigen Widerspruch gestoßen, all die, weil sie ähm, äh, so Zensurphantasmen enthalten haben. Ähm, also es ist sehr schwierig, glaube ich, da allen gerecht zu werden. Ähm, plus eben ist es meiner Meinung nach bei so einer Querschnittstechnologie, die quasi alle Bereiche berührt, nämlich von der Produktion, äh, eben Kommunikation, Konsum, ähm, professionellen Bereich äh, und so weiter und so fort, auf verschiedensten Geräte- und technologie -Ebenen, da ein... Ein, ein Gremium zu schaffen, das in der Lage wäre, da wirklich kompetent, das müsste aus tausenden Leuten bestehen, oder zehntausenden wahrscheinlich, die wirklich Ahnung davon haben, was sie tun. Das halte ich für einfach überhaupt nicht gangbar und auch nicht notwendig, weil wir haben ja diese Institutionen alle schon. Es gibt in allen Bereichen, in allen Sparten, in allen Gesellschaften Belangen gibt es Leute, die sich professionell damit befassen. Das, die Internettechnologie hat dort nur diverse sagen wir mal, Prozesse verändert. Aber es hat in der Regel nicht deren Eigenschaften oder Arten, die, was dort, worum es dort geht, irgendwie im Wesentlichen verändert. Das ist, glaube ich, ein großes Missverständnis. Deswegen halte ich auch eben immer von so digitales, digitale äh, Moral oder also dieses ähm, Adjektiv sehr wenig. Ja? Also, ähm, weil, es gibt ja nicht digitale Menschenrechte. Die Menschenrechte sind genauso, die sind ja, haben ja nicht die Geräte, sondern die haben die Menschen. Ja? Also warum sollte sich dadurch die Technologie was dran ändern? Ähm, also kurz gefasst, ich glaube, wenn müsste man dafür sorgen, dass wegen mir Gewerkschaften, wir haben auch sowas wie Parteien, die sich in der Regel nicht so hervorgetan haben bislang oder die... Grüppchen, die es dann in Parteien gibt, die sich netzpolitisch nennen, haben da in der Regel ein karges Dasein, die werden nicht so ernst genommen. Also eigentlich haben wir ganz viele Einrichtungen, die dafür befähigt wären, sich mit diesen Themen zu befassen. Leider fehlt da, und das ist eine Frage der Bildung meiner Meinung nach, hauptsächlich auch die Kompetenz, das zu können. Also die meisten Leute... Da fehlen ganz viel, äh, fehlt ganz viel Wissen. Claudia Wegener wollte auch noch was ergänzen. Ja, da würde ich anschließen. Ich würde auch sagen, wir brauchen erstmal äh, sozusagen äh, Sichtbarkeit, Vernetzung und eine Bündelung dessen, was schon passiert. Weil wir dürfen ja nicht so tun, als ob wir die Ersten sind, die das heute ähm, über das Thema nachdenken und noch nie jemand anderes auf die Idee gekommen ist, sich diese Fragen zu stellen. Also es gibt ja ganz viele Institutionen, äh, die uns alle einfallen, von denen wir wissen, dass sie äh, sehr kompetent auch und äh, sehr vehement und sehr aktiv an diesen Themen und an diesen Fragen arbeiten und sich organisieren. Also allein im medienpädagogischen Bereich äh, gibt es eine Reihe von, von Playern, die sich diese Fragen äh, fundiert stellen und, und viel dazu beitragen, auch ähm, diese Diskussion darüber weiter anzu, äh, anzuregen. Und insofern würde ich sagen, erstmal bündeln, vernetzen, sichtbar machen und dann kann man eventuell schauen, was fehlt oder, oder ähm, wie, man, wie man diese ähm, Position, die es gibt, tatsächlich auch nochmal stärkt. Gibt es weitere Fragen? Trauen Sie sich. Ich wollte auch noch was ergänzen, vielleicht, <lacht> wo jetzt sich gerade niemand meldet, aber ich muss auch nicht. Ähm, aber weil ich sehe auch, dass Kleid das ist, ist eine Frage. Hm? Was? Kleid ist eine Frage. Kleid ist eine Frage? Ach so, ah ja, ich habe mir dazu auch einige Fragen gestellt. <lacht> ähm, und zwar wäre meine Frage an uns. <lacht> Ähm, dass es ja vielleicht ein Problem bringt, dass dieser Beirat natürlich sehr viel ähm, mehr umfassen würde als jetzt Pressebeirat oder Fernsehbeirat, was ja doch ähm, ein, ein, ein sehr... Ja, festgesetztes System erstmal betrifft. Ne? Das könnte ja alles in diesem Internetbeirat, würde das ja alles irgendwie auch wieder einfließen, was es ja auch tut. Deshalb haben wir ja Regularien an verschiedensten Stellen, die dann wieder äh, zum Beispiel sagen, na ja, das ist jetzt aber eigentlich wie Fernsehen, wenn ein YouTube-Channel so und so oft publiziert. Ähm, also das, glaube ich, ist so vielleicht eine Überfrachtung dessen. Was ich aber schon teile, ist ähm, der Wunsch, irgendwie eine Art Institution zu haben, die sichtbar ist. Und ähm, schon allein dadurch, dass sie dann Dinge entwickelt, ähm, die, denen man sich freiwillig vielleicht ähm, ja, an denen man sich freiwillig orientieren kann, natürlich ähm, eine größere Strahlkraft hätte in, in dem, was passiert. Also wenn es äh, so Richtlinien gibt, an denen man sich eben im ethischen Design anpassen kann, das ist ein schwieriges Wort, ne? Ja, sorry, ähm, anpassen kann. Und dass so eine Art Auszeichnung gebe. Ich finde es zum Beispiel ganz gelungen bei ähm, Mobilapplikationen, dass es diese Positivprädikate gibt, wo es dann heißt, das ist besonders familienfreundlich oder das hat keine. Ähm, Werbeeinbindungen oder hier kannst du nicht noch was kaufen, ähm, also dass man irgendwie guckt, wie kann man denn was Positives bauen, wo ich jetzt zum Beispiel auch als Internetanbieterin, die ich nicht bin, aber die ich ja sein könnte oder die wir sein könnten, ein Interesse daran hätten, dass wir so eine Auszeichnung nehmen. Es gibt bestimmt auch tausend Auszeichnungen, die ich jetzt nicht weiß, aber dafür seid ihr ja die Zivilgesellschaft, die uns die jetzt <lacht> gleich nennen in der nächsten Frage. Ich hätte sonst, wenn es... Aus dem Publikum keine Fragen gibt, noch eine, die sich mir gestellt hat, die sich so ein bisschen an die Institutionenfrage anschließt und zwar wurde von Lorenz Marzart, um genau zu sein, bemängelt, dass es keine Sendung über das Internet im Fernsehen gibt. Und ich habe mir die Frage gestellt, liegt das nicht eher daran, dass, es ein, also dass so eine Art Normalisierungsprozess stattgefunden hat und das Internet durchaus stattfindet, nur an anderen Orten, also im Verbrauchermagazin, im Medienmagazin, im... Was weiß ich, Magazin? Also braucht man dezidiert diese Internet, wir erklären euch jetzt die Welt, des Internets-Sendung, ist die wichtig? Nein. Können wir noch mal das Mikrofon anbekommen? Also die Antwort war auf jeden Fall schon mal nein. Judith Ackermann sagt, nein, brauchen wir nicht. Äh, ja, weil wir also, also nein, <lacht> genau. Wir brauchen das nicht, weil. Ähm, wir ja schon sehr weit sind, also in, in der Nutzung und im Umgang mit digitalen Medien und sie wirklich alles umfassen. Und ich äh, sehe es aber auch gar nicht so, dass wir das nicht haben, sondern ich habe das Gefühl, meine Filterblase, wenn ich sie jetzt eben habe, ähm, präsentiert mir permanent Formate, in denen es immer wieder darum geht, wie Jugendliche das Netz nutzen. oder. Also ich habe das Gefühl, dass eher omnipräsent ist, anstatt dass es nicht, äh, nicht präsent ist. Ähm, genau. Aber das ist ja jetzt oft so einer, also es wäre ja dann vergleichbar mit einem Format, was uns das Fernsehen erklärt, vielleicht. Und ähm, da sind wir ja auch an dem Punkt vorbei, wo wir das noch erklären uns müssen. Also ich würde denken, nein, wir brauchen es nicht. Aber du darfst dagegen fragen. reden. Ja, mache ich auch. <lacht> ähm, nämlich. Es gibt ja beispielsweise Breitband, im, ähm, ich glaube, Theresa, du kennst das, ne? ja. ähm, das ist im, im Deutschlandfunk, eine Sendung, die sich einmal pro Woche eine Stunde lang mit vor allem kulturellen, aber auch politischen Aspekten und eben dem Medium befasst. Und ich meine jetzt nicht so, hey, guck mal, das ist das Internet im Fernsehen, sondern das als, ähm, so wie früher diese Zeitschriften, wo die tausend besten Webseiten, die es ja mal für ein paar Jahre gab, mhm. ähm, sondern... Ähm, wo eben dieses Phänomen, und ich meine, es gibt doch eine Konferenz nach dem anderen. Wir haben irgendwie die Republika, wir haben den Chaos Computer Kongress, etc. Also es scheint ja schon größere gesellschaftliche Gruppen geben, die das als ein wichtiges Thema sehen, und es wird hoch und runter debattiert, unter anderem hier. Und das TV in seinem Programm. Kommt es vielleicht mal punktuell vor? Ich habe nicht das Gefühl, dass es in A und D und ZDF wirklich omnipräsent ist. Wenn es hochkommt, vielleicht mal ein Verbrauchermagazin. Hier böse Trickbetrüger im Internet oder so oder ähm, in einem der unzähligen Krimis kommt mal das Internet vor. Aber wo ist Tat das? So? internet Ja, so ungefähr. Ne? Das Gestern erst der perfekte Deal. Was ist besser, im Internet verkaufen oder auf dem Flohmarkt? Ja, ich Heute meine aber das kulturelle kann. Phänomen, ja. also jetzt mal angenommen, morgen, ja wir hätten noch keinen gemacht. Buchdruck und morgen würde die Buchdruckmaschine ähm, erfunden werden, wäre ich mir fast sicher, dass es in zehn Jahren, so wie das öffentlich-rechtlich funktioniert, eine Sendung darüber gäbe. Ja. Also ich so. möchte meins nochmal so ein bisschen konkretisieren, ähm, weil also ich denke, dass es auch daran liegt, dass wir ja diese Medienkonvergenz haben, wo alles ineinander übergeht und natürlich diese kritisch, also medienreflektierenden Formate immer auch, digitale ähm, Formate mit thematisieren. Also das, also auch wenn ich jetzt irgendwie zap gucke, ähm, ist es ja nicht so, dass es dann da aufhört, dass es jetzt kein Fernsehen mehr, sondern das wäre jetzt irgendwie ein Bereich, der eher das Internet ähm, oder der eher das Internet tangiert, sondern das fließt ja damit ein, weil wir eben nicht mehr an dem Punkt sind, wo wir sagen, das ist das Besondere oder das ist die besondere Qualität, dass das jetzt digital stattgefunden hat. Also diese Normalisierung, was du glaube ich ja auch gesagt mhm. hast, also weshalb man ja auch manchmal von dem Postdigitalen spricht, weil wir an dem Punkt sind, wo es einfach überall oder so gut wie überall angekommen ist und wir nicht mehr ähm, kommunizieren müssen, das ist jetzt was Besonderes, dass das digital stattfindet, sondern das wissen wir. Und äh, deshalb kann es dann eher über die Inhalte gestreut werden in die unterschiedlichen Formate. Und äh, ist meines Erachtens nicht notwendig zu sagen, ich habe jetzt was, was sich dezidiert nur mit Netzkultur auseinandersetzt. Interessant ist trotzdem, dass eingangs das Podium sich, glaube ich, in Erinnerung zu haben, doch einig war, dass das Internet nicht in seiner vollen Tragweite wahrgenommen wird, dann aber trotzdem eine Sendung nicht mehr notwendig ist. Finde ich spannend. Äh, Philipp Otto wollte ich noch was sagen und dann auch noch äh, Claudia Wigner. Ich würde da gerne reingrätschen, das ist ein totaler, totaler Elitenblick an dieser Stelle und ich finde das überheblich und ähm, auch nicht gut, weil ähm, es ist vielmehr die Frage, wenn wir uns so einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und den würde ich jetzt mal per se in den Blick nehmen, leisten, dann hat er diesen berüchtigten Bildungsauftrag, den er mehr oder weniger mittelgut oder gut teilweise auch wahrnimmt und ich glaube, das muss immer auch ein Stück weit Spiel von Gesellschaft sein. Wenn wir jetzt als Gesellschaft feststellen, diese Digitalisierung, die Digitalpolitik, Umwälzung in der Arbeitswelt, möglicherweise völlig neue Jobprofile in der Bildungswelt, die Kommunikation verändert sich und so weiter und so fort. Wenn wir als Gesellschaft sagen, das ist relevant und das mit da rein definieren, dass das zu diesem Bildungsauftrag gehört, dann halte ich das für enorm wichtig, diesen Bildungsauftrag auch auszuführen. Es ist mir jetzt erstmal total egal, wie der ausgeführt wird, ob es da eine, äh, irgendeine Schlagersendung mit Internet gibt oder ob, ob das ein Ver, ob das mehr Verbrauchermagazine sind oder ähm, ob der kulturelle äh, Bereich oder der sprachliche Bereich von Digitalisierung auch wahnsinnig wichtig, äh, ob der da möglicherweise stärker ausgespielt wird. Ähm, ich halte das aber für total wichtig, dass man diese... Entscheidung trifft, wenn wir sagen, wenn wir sagen, das ist wichtig, dann muss das auch Teil dieses Auftrags sein. Mhm. Und ganz viele Leute, nicht die hier im Raum, ne? also für mich ist auch Fernsehen das, was ich bei YouTube schaue, ne? von den Sendungen, die dann da irgendwie rübergespielt werden. Wir müssen werden. nur langsam zum Ende kommen Und ich würde gerne noch Claudia Wegner hören. Ich bin gleich fertig. Und, ähm Deswegen finde ich das total wichtig, weil wir haben andere Zielgruppen an dieser Stelle und wir müssen die auch immer mitbedenken. Ich finde das nicht okay, wenn wir sozusagen von unserem Blickwinkel oder nur auf die Jungen schauen oder nur auf die Technikaffinen schauen. Ich glaube, da gibt sehr viele mehr, die wir mit in den Blick nehmen wollen oder sollten und die erreichen wir klassisch übers Fernsehen. Und jetzt noch Claudia Wegner. Eine Anmerkung, ob das Fernsehen uns medienkompetent machen muss, weiß ich nicht, ob das der richtige Player ist, dem wir die Aufgabe zuschreiben sollten. Aber bevor es so stehen bleibt, es gibt ganz tolle Formate im Fernsehen, transmodial, die neue Entwicklungen reflektieren. Es gibt Webserien von Fernsehsendern. Ich will jetzt keine Programmempfehlung hier machen, aber sozusagen die, die Aussage, gibt es nicht im Fernsehen, würde ich doch nochmal zurücknehmen. Dann äh, vielen Dank an diese anregende Diskussion, an Lorenz Matthias Zart, Claudia Wegner, Philipp Otto und äh, Judith Ackermann.